Hallo und herzlich willkommen zur Etage 13. Und wir haben heute eine Premierenfolge in diesem Jahr, die sich in dieser Konstellation nie wieder ergeben wird. Jedenfalls nicht mehr in unserem Leben, Steffen. Denn wir sind heute Warum in der denn, Episode 17 in 2017. Also, ja. das ist der Costcast 1717. Und da wir uns beide auf dem Niveau von 17-Jährigen unterhalten, sind wir 171717. 17, 17. Tadam! Was hast du dir noch gerade ausgedacht? Das. Diesen schlechten, einstudierten wird den präsentiert von Netflix. Der Name des Herrn, der so viel Scheiße erzählt, schon früh am Morgen, ist Basti. Und der andere Herr, der ihn direkt korrigierend eingreift, äh, als wäre der Schiri in dieser Sache, das ist der liebe Steffen. Genau. Hallo. Willkommen. Ja, schon lange nicht mehr gehört. ein Potpourri. Ja, lange nicht mehr gehört, richtig. Ja, der Etage 13, die sich alles außer Comics mit Serien, Games äh, und sonstigen Fabrikationsmodulen äh, auf der konsumseitigen Seite interessiert. Mhm. Ähm, Steffen, es ist ja jetzt schon ein bisschen her. Unsere letzte. Ich glaube, wir haben so ein bisschen Abstand gelassen, weil unsere letzte Folge war so homoerotisch aufgeladen, <lacht> weihnachtlich. Ja, die Leute wollen gar nicht meine, wissen, so was alles passiert ist. <lacht> Wir ja. mussten ein bisschen Abstand finden, weil wir mussten unsere Gefühle neu ordnen. Wir mussten das auf ein professionelles Level bringen. Okay, genau. Diese ganzen <lacht> Post. per Post geschickten Liebesbriefe von mir an Steffen und auch Weißwörser. Alle verbrannt. Meine Freundin hat sehr komisch geguckt. <lacht> ja. So. Und äh, wenn wir beide uns Dickpics hin und dann ineinander herschicken, dann ist das auf was ganz anderes was? gemeint, als was die Leute jetzt gerade denken. Ach so. Ja. Das unsere ja. dickpick freundschaft ich hab auch über die Feiertage ein bisschen zugenommen. Naja, gut, äh, Steffen... Was haben wir denn so an Themen her? Äh, wir haben ein großes Potpourri an Themen. Ich will die Leute, will die Leute gar nicht so sehr herausfordern, okay. aber ich glaube, heute wird äh, zum Beispiel der Moment kommen, äh, in dem ich erzähle, wo ich äh, seit langem mal wieder in einem öffentlichen Raum heulen musste. Uh. Ist, schon was, ist schon was her, aber das wird heute dran kommen. Dann, Steffen, hast du gerade eine Sondersituation bei dir, denn... <lacht> ja, ich habe eine halt Woche Urlaub. Richtig. Mhm. Und bist doch nicht ganz sicher, was du machen sollst. Wir als Beratungsunternehmen äh, die 13 <lacht> helfen ihnen natürlich gerne aus. Oh, eine Katze da draußen. Hallo, es ist so schönes Wetter. Man ja. sollte sich einfach mit dem Setting, was wir haben, einfach draußen hinsetzen. Theorie, Aber Nicht mehr das machbar, nicht, ja. aber gut. Bei dir schon? Könntest du rausgehen? Ich könnten, ja. Du kennst ja mein Aufnahmeequipment. Also wir könnten theoretisch auch rausgehen, ja. Na, ja, du schon. Ich müsste mich mit dem, mit dem verlängerten äh, Mikrofonseil einfach durchs Fenster begeben, weil <lacht> ich ja im Erdgeschoss sitze und dann mhm. einfach vors Fenster setzen. Ja, wir können ja mal gucken, dass wir das dieses Jahr nochmal schaffen, dass wir uns nochmal irgendwie zusammentreffen und äh, ob das nun bei dir ist oder bei mir und dann nochmal so eine Live-Situation. Das hat dir ja schon Weihnachten, hat dir ja schon gut gefallen. Mhm. Ne? Ich sag nur Dickpics. Das war sehr schön. Auf jeden Fall haben wir... Ähm, <lacht> Äh, kann ich dir auch sagen, es kann vielleicht sogar sein, dass es äh, irgendwann realistisch wird, dass ich nochmal nach Frankfurt komme, auf jeden Fall, weil ich da jetzt noch jemand äh, von meinen frühen Arbeitskollegen da sitzen habe, den ich auch besuchen ah, wollte. Ja. Und da können wir auch vielleicht mal wieder eine Etage aufnehmen. Okay. Aber... Das soll die Leute ja jetzt hier auch, das ist ja, das ist ja Konzeptgespräche, so, die wir vorführen. Genau. Wir haben ja stundenlange Vorgespräche, ja kein, bevor wir an. anfangen. <lacht> wir haben uns ja darüber überlegt, was wir alles noch so kommen. Und ich glaube, es werden noch mhm. neue Serien angesprochen. Vor allem natürlich Netflix ist da, also wir können, wir kommen einfach unserem Großsponsor, der sich immer noch nicht Bescheid weiß, dass wir, dass das wir ihn sozusagen als Sponsor, ein Sponsor doch, benutzen. Ja. Wir werden also nicht dafür bezahlt, immer mal wieder Netflix zu sagen. Netflix! Da hat es aber auch irgendwie die geilsten Serien im Moment. das ist halt immer ja, das noch ist furchtbar, nach, oder? Nach wie vor so, so rum. Oh, genau. Und ich ja, so. habe bei mir auf dem Set, was ich da auf jeden Fall zeigen wollte, ein schönes, nostalgisches äh, Final Fantasy. Jetzt habe ich das Spiel schon genannt. <lacht> ich habe ein schönes, nostalgisches Was, vielleicht Final Fantasy gespielt? Ey du, ja, ey, du bist ja auf ja. Zack. Kommen wir nachher nochmal drauf. Okay. Kommen wir nachher nochmal drauf. Also, Gut. das wird heute so alles ein bisschen passieren. Äh, der Steffen hat auch noch ein paar Sachen im Angebot. Wenn du noch was teasen willst, hast du jetzt noch kurz die Möglichkeit, Och, tease ich, jetzt. Äh, nö, ach, lass mal, mal überraschen. Lass mal überraschen. Ähm, dann kommen wir jetzt eigentlich mit der wichtigen Frage, was war denn eigentlich so in den letzten Monaten, Steffen? Was ist, was was geht in einem Steffen Liebschner vor, der so lange Zeit keine Etage 13 mehr hatte? Wie, wie habe ich mir das vorzustellen? Also irgendwie war halt erstmal Weihnachten. Weihnachten war viel zu kurz. Weihnachten, mhm. der Wechsel ins neue Jahr, das war alles irgendwie holder die polter. Dann ging es auch direkt mit Arbeit weiter. Da ist jetzt auch nicht sehr viel passiert, außer die ein oder andere Comic-Cookies-Episode äh, noch. Ja. Ich glaube aber auch nur eine oder zwei. Dafür ja. hat der Herr aber auch Zeit, weißt du, dafür hat er Zeit. Ja, Entschuldigung, und dann war ich, als du <lacht> plötzlich dann wieder Zeit hattest. <lacht> ja, Ich hatte auch ziemlich viel zu um die Ohren, stimmt's. Da kommen wir ja gleich zu, äh, war ich dann irgendwie total außer Gefecht gesetzt und äh, ja. Deswegen hat sich das jetzt alles nochmal ein bisschen verzögert und jetzt sind wir wieder da. Aber Krankheit ist halt in diesem äh, in in Zeitraum jetzt äh, leider noch. So gewesen und äh, jetzt im Moment befinden wir uns ja am Frühlingsanfang, also von daher, ja, denke ich mal, dass das es etwas besser wird. Ah, da Kommen die Frühlingsgefühle hoch, die verdrängen dann auch einfach mal äh, die Krankheitsgefühle. Ich schicke dir hier einen Soft balsam Taschentuch durch die Webcam, das damit du dich jetzt auch schön schnäuzen kannst ich und ich mal ähm, kurz runter, damit ich mich kurz schnäuzen kann. Ja. ja. Und zwar, ähm, was war bei mir so los? Äh, Stefan hat recht gehabt, es gab viel. Ähm, bei mir ist es größtenteils in den letzten Wochen Arbeitstechn <lacht> arbeitstechnisch bedingt gewesen. Da ist gerade ein Elefant durchgelaufen mit dem Zirkus. Hallo! <lacht> okay, alles klar, schade. Ich habe gedacht, man hat diesen netten Schnäuzer gehört. Äh, Steffen ist einfach der Meister des Runterpegelns. Aber ich nicht, deswegen schnäuz ich mich mal kurz. und habt ihr wenigstens Und Jetzt bin ich nämlich auch wieder da. Ja, für alles gesehen, ja, also... Stimmt, das, wenn ja. ich knolle, das hörst du ja natürlich noch. Aber der Hörer hört... Der den podcast dann nicht. Ja, du weißt, ich bin noch nicht so lange in diesem Audio-Business. Das ist ach, total komplex. Ist Mich also ist alles total new. Ich bin ja auch wirklich so anfänger. Ja äh, das, ja das ist ja dann auch, äh, sagen wir mal, sogenanntes atmosphärisches Podcasting, wenn da so <lacht> ein kleiner Elefant los <lacht> Das finde ich einen super schönen Begriff. Atmosphärisches Podcast. Hm. Das nächste mal machen wir also zusammen auf der Toilette, wenn wir beide müssen. Das ist sehr <lacht> oh, das wird heftig. <lacht> Dazu noch ein paar Dickpicks und es läuft. sie, was ähm, gibt's denn neues bei dir? <lacht> <lacht> oh, ich spüre die Atmosphäre, Steffen. Ich höre sie förmlich und ich kann sie fast riechen. Ähm. Also ja. bei mir war es wirklich fast arbeitstechnisch bedingt, äh, dass wir in den letzten Wochen äh, wieder äh, viel zu tun hatten. Mhm. Ähm, es ga, äh, draußen halt hört die, ne, ihr wisst ja, ich arbeite für so eine gemeinnützige Organisation, die Welt hört sich nicht auf zu drehen. Im Moment ist es so, dass in Afrika die Leute hungern, ich sag mal so, das ist jetzt auch nichts mhm. Neues, aber es ist wieder akut geworden. Äh, ich werde jetzt halt aber auch keinen Downer machen, das ist halt in letzter Zeit viel gewesen, deswegen war ich vollkommen von der Bildfläche verschwunden. Also das hatte ich wirklich noch gar nicht so den Stresslevel, dass ich wirklich nach Hause gekommen bin, instant schlafen, sofort wieder aufstehen, weiterarbeiten. Da hat man sich schon ein bisschen gefühlt wie so ein Hamster im Laufrad. Und deswegen bin ich froh, mal wieder was anderes reden zu können. Ich habe es trotzdem geschafft, nach der Weihnachtszeit zwischendurch ein paar Serien, ein paar Filme, ein paar Spiele reinzuquetschen. weil das ist ja auch Arbeit. Also die Leute denken ja immer, wir sitzen hier und gucken so ein bisschen, lesen ein bisschen was. Nee, das ist harte Arbeit. Gestern habe ich mich noch hier hingesetzt und habe mir noch ich war kurz vorm Einschlafen noch Merida durchgezogen. Das war jetzt nicht für diesen Podcast, aber ich habe mir Merida wirklich noch ich so im Halbschlaf gedacht: Du musst doch was mitnehmen, sonst kannst du nichts darüber sagen. Ja. ja. Merida hat die geguckt. Naja, gut, sie ähnlichen so etwas eh nicht Hast du den gesehen, Merida? Hm? Fandest du gut? Fand ich gut, ja. Ich fand den auch gut. Ich habe immer so, so komische Sachen gehört, dass der nicht so gut sein soll, aber ich fand den gar Nö, nicht so schlecht. Das ist, um, Schöne Story. Komm wir gleich nochmal hin, weil das äh, ist bei dem anderen Film ähnlich, den ich dann noch besprechen möchte. Sehr gut. Ja. Ähm, ich komme ich komm dann also am besten direkt mal ähm, direkt auf den Moment, den ich vorhin mal angeteasert habe, damit die Leute auch direkt jetzt abgeholt ja. werden können. Ich habe ja vorhin mal erzählt, die Leute. Mh, direkt am Anfang, genau. Wenn also du alle ins, ich, ins Auto bekommt, ein bisschen, Im in <lacht> Hörer. <lacht> Ja. Hörer. <lacht> Im öffentlichen, im öffentlichen Raum habe ich wirklich seit langer Zeit mal wieder geheult. Etwas, was man natürlich als Mann nicht tun sollte, man geht ja vor die Haustür und sagt, hey Leute, guck hier meinen Bizeps. Also bei mir, so also, guckt mal hier mein Schwabbel. <lacht> und ähm, bin, bin äh, im Endeffekt auf einem Konzert gewesen und das hat sich ja schon lange angebahnt. Mhm. Äh, ich war auf einem Red-Hot-Chili Peppers-Konzert, einer meiner Lieblingsband und auch einer meiner äh, ja, Lebensträume. Ich darf es mal direkt Lebensträume nennen. Das ist, finde ich, immer so ein hochgeriffenes Wort, wenn Leute das so sagen. Mhm. Aber äh, ich war zusammen mit meiner Freundin dort und ich habe im letzten Jahr für November, und zwar für den 14. November, waren die in Köln, in mhm. der Längstes-Arena, habe ich mir Karten besorgt. Da wusste ich es ausnahmsweise mal. Es gab mal die Geschichte, die tolle, dass ich gedacht habe, die Leute Chili Peppers kommen nach Bonn. Jetzt muss man wissen, wer im Rheinland ist, Bonn war zwar mal, mal ehemalige Hauptstadt, aber seitdem es nicht mehr Hauptstadt ist haben sie nur noch Beethoven. Mhm. Und dass die Red Hot Chili Peppers jetzt wegen Beethoven nach Bonn kommen, eher unrealistisch. Mhm. Und es gab mal so ein tolles Plakat, da stand drauf, Red Hot Chili Peppers, bald bei euch in Bonn. Und ich so, aber wo sollen die denn spielen? Die haben doch nur so kleine Räume in Bonn. Oh. Wollen die, wo die die ehemaligen Ta Bundestagsgebäude irgendwie besetzen, damit sie mal genug Platz haben? Ja. ja. Und ich war dann schon so gehyped damals vor ein paar Jahren, dass ich gedacht habe: Boah, geil, die kommen dahin, ich muss mir um unbedingt Tickets besorgen. Und dann ist mir der Fauxpas eingefallen: Ich gehe auf die Seite und sehe so beim Bestellen, das sind die Red Hot Chili Pipers. Das ist eine, eine Dudelsack spielende Combo-Band der äh, Red Hot Chili Peppers, eine Coverband. Und habe gedacht: Warum, Schicksal, warum? Aber dann war es eines Besseren. Eines Tages habe ich bei, äh, ich habe in dem Fall glaube ich Eventim benutzt, aber es gibt noch andere Ticketverscherbler. Mhm. Ähm, und, äh, wobei es war noch nicht mehr Eventim, ich glaube es war noch, äh, noch ein Spitze krasser, weil es nicht mehr viele Karten gab, war ich auf irgendeiner Seite. Wo es, glaube ich, für horrende Preise noch Karten zu holen kommt. Und diesmal habe ich sogar Stehraum. Ich habe ja sonst gerne, bin ich ja eigentlich wirklich ein fauler Sack und sitze dann einfach, weil man sich sagt, ja, reicht ja, wenn ich sitze und höre die Musik und kann vielleicht zwischendurch mal aufstehen. Wo meine Freundin immer sagt, äh, es lohnt sich denn auf ein Konzert zu gehen, wenn du sitzt? In dem Fall habe ich wirklich Stehplatzkarten Innenraum geholt. Mhm. Und wer äh, das weiß, das sind teure Karten. Und Steffen, äh, kleines Quiz, was glaubst du, wie viel ich für zwei Karten relativ kurz vor Konzertbeginn für Stehplatz-Innenraum bezahlt habe, insgesamt für zwei Personen, was glaubst du? Puh, ähm, für zwei Personen, mhm. Red Hot Chili Peppers, ähm, dürften so knapp an die 200 Euro gewesen sein. Höher. Ja? Höher? Ja. Ach, höher. Höher? Höher, äh, 250. Höher. 300. Höher. Bitte? Ich weiß, ich heirate bald. Diesen Podcast darf meine Freunde nicht hören, sonst bin ich tot. <lacht> das ist ja, äh, Willst du noch einmal raten, was glaubst nee, du? Nee, ich geb's auf jetzt. Okay, äh, der insgesamte Preis für zwei Personen lag bei 465,39 Euro ungefähr. hart. Hammerhart. Aber jetzt noch mal dazu, ich hab's ja am Anfang gesagt, es war wirklich und es ist ein Lebenstraum von mir gewesen, mhm. diese Band einmal spielen zu sehen. Das ist wahrscheinlich so, wenn du nie die Ärzte gesehen hättest und dann auf einmal das erste Ärztekonzert besucht hast, das war wahrscheinlich für dich auch so ein, so ein Ding, was du wahrscheinlich irgendwo gespeichert hast. Das gehe ich davon aus, ja. weil die Ärzte deine Lieblingsband ist. Das weiß ich durch äh, umfangreiche Recherche bei dem Podcast Etage 13. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> ähm. Der Graf, sage ich nur. Mhm. Und ähm, genau, wir waren, da, wir waren in der Längstes Arena im November. Äh, es war draußen schon relativ kalt. Und das Schöne ist, äh, auch die Längstes Arena ist jetzt nicht dafür bekannt, es gut hinzubekommen, Besucherströme zu leiten. Ja. Und wir standen irgendwo an einer langen Schlange an, an deren Anfang wir irgendwann ankommen, wo drin steht, hier nur Sitzplätze, äußere. Und dann wie so jetzt echt jetzt und dann haben sie die Schlange irgendwie noch aufgeteilt und wir haben uns schon die ganze Zeit im Hintergrund gewundert, warum rennen denn jetzt so viele Menschen immer von A nach B darüber, bis uns aufgefallen ist, scheiße, wir sollten auch darüber rennen, weil da sind die Stehplatz äh, ist die Stehplatzschlange mhm. und die war wirklich so äh, kilometerlang immer wieder zickizacki, zickizacki bis zum eigentlichen Einlass und ähm, ja, dann haben wir da glaube ich fast bestimmt eine dreiviertelstunde lang gestanden, waren trotzdem so früh da, dass man im Innenraum noch früh da war mhm. und ähm, ich bin kein Konzertgänger. Also ich bin auch früher nie großartig zu Konzerten gegangen. Die ersten Konzerte, die ich hatte, waren wirklich in dieser Längstes-Arena oder meistens in Köln in irgendwelchen kleinen Spelunken, was man dann so Konzert nennen kann. Ja. Und ähm, ja, das war wirklich mein allererstes richtiges Konzerterlebnis. Ähm, Bianca war an dem Tag ein bisschen kränklich. Die hat sich so bei den Technikern in, in, die, in die Nähe einfach hingesetzt daneben, sodass man, also man konnte sie nicht überlaufen, weil sonst wäre die Technik kaputt gewesen. Mhm. Ich wiederum habe mir gedacht, ich stelle mich mitten rein. Und dann habe ich wirklich mitten drin gestanden um einfach die ganze Zeit die Augen nach oben auf die Bühne gerichtet, wie so ein kleines, junges Girlie gewartet. Wann kommt sie denn endlich? Und habe wirklich, ich stehe ja nicht gerne. Ja. Und zwei Stunden stehen. Moin. Die, die, Peppers -Singer, Peppers -Singer, wir wollen die Pepas sehen. Wenn du das alleine machst, äh, läuft das irgendwie nicht, so habe ich gemerkt. <lacht> die Leute haben mir so geguckt und waren wirklich so. Ich war ich war ein Mensch auf einem Konzert. Meine Partnerin war hinten, ich war also im Endeffekt in einer Gruppe. Menschenmengen äh, sind immer einzelne Gruppen und ich war am wirklich so allein, dann habe ich gedacht, das fühlt sich an wie damals, als ich, was habe ich geguckt? Ich glaube, ich habe Batman vs. Superman alleine im Kino geguckt. Es ist schon zu Anfang immer ein seltsames Gefühl, aber muss ich denn mal auseinandersetzen, dass man doch irgendwie Menschen sind Rudeltiere. Man steht ja alleine, aber das geht jetzt wieder in meinen Psychologie-Grundkurs rein. Den könnt ihr euch bestellen für 50 Euro auf der Seite psychologie mit ähm, Auf jeden Fall ähm, ist es so, die Peppers kamen und sie haben abgeliefert. Ja. Es ging mir wirklich nur um die Musik. Sie haben eine Mischung gespielt aus den neuen Sachen. Ich habe das Album euch ja mal näher ans Herz gelegt, Dark Necessities. Mhm. Sie haben aber auch, und hier ist der wichtigste Song des Abends, und in dem Moment kamen mir die Tränen. Ich, hab, ich kann mir vorstellen, weil das einer meiner Evergreens ist, dass ich die hier schon mal erzählt habe, ich reiße sie nochmal kurz an. Ich habe damals zu Abiturzeiten, äh, habe ich äh, während meiner Abiturphase mich äh, fälschlicherweise, das Hälfte einfach dummerweise in eine AG eingetragen, die sich Band AG genannt habe. Ich hätte auf die Idee kommen können, dass man dafür auch irgendein Instrument oder singen muss. Die haben das für ernst genommen und haben mich als Sänger mitgenommen. Ich kann aber nicht singen. Also habe ich an dem Abend ein selbstkomponiertes Lied, über das möchte ich nicht sprechen, weil das war äh, richtig scheiße. <lacht> aber ich habe auch ein Lied von den Red Hot Chili Peppers gesungen, nämlich mhm. Californication. Und... Äh, das habe ich an dem Abend perfekt gesungen, weil ich so viel geübt habe. Also perfekt, Anführungszeichen, für meine Verhältnisse. Mhm. Ja, und als ich es dann irgendwann gespielt eigentlich habe ich den ganzen Abend, ich war wirklich so, weißt du, so innerlich nervös, bitte spielt es, wenn es jetzt nicht spielt, dann ist das so, als hätte ich jetzt gerade das erste Mal Sex und komme nicht, weißt du? Es war wirklich so, ich habe die ganze Zeit drauf gewartet, bitte spielt es unbedingt. Und dann haben sie es gespielt... Und dann sind mir die Tränen geflossen. Also ganz ehrlich, ich hätte natürlich jetzt gerne jemanden neben mir gehabt, aber ich habe gedacht, nachdem ich schon Peppers, Peppers gemacht habe, hatte ich ja auch ein bisschen Abstand um mich herum. Und die Leute haben wahrscheinlich gedacht, oh Gott, oh Gott, ich glaube, er hat Hunger. Anstatt ja. ich weine. Aber tolles, tolles Farbspiel an der Wand oben, immer wieder... Farbspiele oben drüber, das haben sie toll gemacht, da, da hing am Anfang so, wo man denkt, ist das jetzt hier, wenn hier, es hier brennt, brandschutzmäßig, dass da was runterkommt? Nee, das waren wirklich Lampen, die haben sie toll angesetzt, also sie haben ein tolles Lichtspiel, sie sind nicht die Typen, die sagen, hey Leute, macht mal mit sonst was, sondern sie liefern einfach krass ab, spielen viele Lieder, haben eine tolle Lichtshow, machen das super toll und ähm, ja, ich war, also das werde ich meinen Lebtag nicht vergessen, das war richtig, richtig schön mhm. und hatte auch schon lange nicht mehr so einen ergriffenen emotionalen Moment. Und äh, ja, das war mein Erlebnis mit den Red Hot Chili Peppers. Äh, ich würde gerne kurz, äh, äh, bevor ich dich dran lasse, Steffen, eins noch loswerden. Wenn es da draußen Hörer gibt, falls wir sowas haben, ich habe gehört, aus Gerüchtenkreise, mm. es gibt sowas, dann ähm, schreibt gerne in die Kommentare unter diese Folge, ob ihr auch da wart. Ich würde gerne Gleichgesinnte mal hören, wie die es mm. empfunden haben. Ich fand es richtig, richtig toll. Steffen, du hast was. Ich muss noch eine kleine Ergänzung machen. Was war denn so in den ja. letzten Monaten? Ich habe natürlich was vergessen. Ich war ja auch auf dem Konzert. <lacht> uh, das passt ja. Auf welchem Konzert warst du denn? Da machen wir gleich ein kleines Rätsel aus hier. Äh, aus, dir. Mhm. Dir. <lacht> aus dir mit dir. Aus dir mit dir. Eine amerikanische Band. Ja. Ist ein Tipp von mir. Ach nee, okay. das Spiel das geht ja anders. Du musst konkret. mir Fragen stellen. So rum. Auf <lacht> <lacht> äh, woher kommt die Band? <lacht> Aus Amerika. Ah! Als hätten wir es einstudiert. Ja. Ist es in der Rockrichtung angesiedelt? Ja. Ja, war jetzt bei dir auch keine Überraschung. Ähm, ist es eine Band, die man aus irgendeinem Film als Soundtrack kennt? Oh, das ist eine gute Frage. Das weiß ich jetzt weiß gar nicht. nicht. Okay, nicht so wichtig. Ähm, ist es eine Band, die nur aus Männern besteht? Ja. Ja. Ähm, ist es eine Band, die in den 90ern groß war? Ja. Mhm. So. Gut, das ist ein schlechtes Gedächtnis, das bringt mir alles gar nichts. <lacht> <lacht> ähm, haben, die, äh, haben die schon mal eine ziemlich hohe Chartplatzierung Platz 1 gehabt? Ja. Mhm. Ähm, die Band war in Deutschland logischerweise dann. Ähm, mhm. äh, was kann ich ja noch fragen? Ähm, Puh, zum Beispiel amerikanische Bands. Äh, Achso, äh, es ist zufällig ist Green Day eine amerikanische Band? Ja. Sind es die? Ja. <lacht> <lacht> okay, danke, das war's. <lacht> Jetzt ist noch nach den, äh, nach den äh, der Anzahl der Mitglieder fragen können oder so, aber egal. Also, ja. ja. Es war Green Day und es war in Mannheim. Und ah, okay. das war mein erster kleiner Kurzurlaub dieses Jahr. Das war dann irgendwann Ende Januar. Da habe hab ich mal drei Tage freigenommen. Und mhm. ähm, ja, war sehr schön. Das war in, in, in dem ähm, äh, im, im Stadion der Mannheim... Mhm. Mannheim Adler glaube ich, ne? Also äh, Eishockey. <lacht> ah, danke. Ähm, und es war für mich insofern, also wir waren halt sehr weit weg von der Bühne. Wir waren ähm, praktisch, die Bühne war auf der einen Seite der Halle und wir waren ganz am anderen Ende der, also wirklich am äußersten Ende der anderen Halle, äh, der Halle. <lacht> ähm, und zwar ganz oben. Also das ist für einen, einen, einen, einen Typen wie mich, der Höhenangst hat, ein bisschen ein oh, okay. Wagnis. Aber es ging dann auch. Also in dem Moment, als dann alle vor mir aufgestiegen sind äh, auf, aufgestanden sind, äh, war das dann auch okay. Also konnte ich mich dann auch hinstellen und, und ordentlich okay. mitmachen. Ja. Ja, das war eine sehr schöne... Äh, haben Sie eher Evergreens gespielt? Oder nee, die haben wirklich Sachen. bunt also bunt gemischt viele aktuelle Sachen, aber auch natürlich die bekanntesten Hits. Ähm, hm? Einzige, was sie nicht gespielt haben, ist äh, Wake Me Up, wenn September 1 Oh, schade, ja? schönes Ding Eigentlich immer so eine schöne Ballade äh, Oder haben sie das Nee, ich glaube, die haben das gar nicht gespielt Die hatten eine andere Ballade drin ja, Wäre das das Lied gewesen, was du dir gewünscht hättest? Oder ja, Lied, du also sagst eins meiner Lieblingslied, auf jeden Fall Okay, ja. okay mhm, mhm. Ähm, und was halt bei denen immer sehr schön ist, die holen dann auch mal Leute auf die Bühne, also die lassen wirklich mal Fans auf die Bühne und da gibt es dann Bussis für alle, also ob jetzt männlich oder weiblich, völlig wurscht. Und, ähm, und ähm, das Schöne war halt auch, die haben ein junges Mädel auf die Bühne geholt, haben gesagt, äh, hättest du denn Bock äh, hier das Lied zu spielen, hat nur drei Akkorde, ist nicht besonders schwer und so weiter und so fort und sie hatte auch Erfahrung da drin und hat das, äh, spiel äh, das Lied halt durchgespielt und am Ende okay. durfte sie dann halt die Gitarre behalten. Nee, echt? Ja, Das war das echt, das geil. Ja. Das machen sie halt so äh, ganz gerne mal. Ja. Okay. Die ganze Gitarre, das ist schon echt krass, ey. Ja. Ja, und was, halt was vorher... Was würdest du vor, machen? Vor, ich vor, kann halt nur äh, Triangel spielen. Ob die auch eine Triangel in der Band hätten, dann würde ich da hochgehen und <lacht> die Triangel spielen und den Katzi Triangel behalten. Ja, ja, super! Für die meisten <lacht> ist es ja schon geil, wenn sie die, die, die Schlagzeugstücke vom Drama abbekommen oder sowas, ja. ja. Aber ähm, das ist dann natürlich nochmal, also gut, die haben ja da mehrere Gitarren bei so einem Live-Konzert, das ist ja immer ganz klar, aber ähm, wenn man da eine abgreift, die dann vorher noch äh, Billy Joe Armstrong gespielt hat, das ist natürlich absolut geil, ja. Ja. Ähm, ich hatte äh, das war auch bei den Rattler Chili Peppers so, die äh, der Drummer hat die ganze Zeit, ich glaube, der hatte 80 äh, Stöcke. Der hat immer gespielt, gespielt, geschmissen und dann wieder genau, weitergespielt. Ja, ja. Also, machen die das auch. Haben die ja, auch gemacht. Der er hat es aber kam? nach hinten geschmissen meistens. Ach so, okay. Ja, ja der der ja, hat immer vorne ja. Zack, zack, zack. Das war richtig, da habe ich gedacht, so mein Gott, wie viele Stöcke mussten der da drunter haben? So ein richtig dickes fettes Paket aus ja. der Metro. Ja, ja, ja, ja <lacht> richtig. Richtig das gut. Das ist der der ist das, ist das der bei den Ritter Chili Peppers, der aussieht wie Bill Ferrell? Richtig, der wird Wimperman, <lacht> richtig. <lacht> Bitte frag mich nicht nach Namen, dann wird es hier peinlich für ein Fandom. Obwohl ich großer Fan bin, Vergesse ich ja trotzdem immer alle Namen. Ja. Und hätte gerade wahrscheinlich einen falschen Namen gesagt und wäre jetzt ausgebucht worden. Deswegen halte ich das einfach vor. Äh, was war denn der schönste Moment in dem Konzept bei Green Dame, wo du sagst, das war krass? Das war eigentlich so das Highlight, fand ich. Also das, das mit der Gitarre, die Nummer. Also das ist, ist schon Geht cool sowas. Also das ist dann auch immer, immer sehr emotional, ja. Ja. Okay, mhm. das glaube ich. Kannst du ein Instrument spielen? Nee, ne? Nee, nee, nee. Ich ah, glaub, also ja, doch gut. Was heißt, also ich hatte mal, ich hatte in der Kindheit mal so ein paar Wochen oder Monate ähm, Unterricht auf dem Keyboard. Also, okay. äh, aber gut, das habe ich halt äh, jetzt auch nicht weiter intensiviert. Also ich würde ein bisschen ein paar Töne zusammenklimmern können, aber das war es dann halt auch schon. Bin jetzt auch nie so der Typ gewesen, der dann groß nach Noten spielen wollte, sondern okay. eher so probieren. Ja, aber naja, gut. Alle meine Ancient Skills. Ja, so <lacht> ungefähr. Ja, äh, äh, äh, äh. ja ich habe eine Piano-App mir. Äh, also in letzter Zeit muss ich echt sagen, habe ich günstige Käufe gemacht, die ich einfach immer nur einfach nie tun sollte. Man sollte mir eigentlich wirklich so, ein, so einen Käuferschutz anlegen. ähm, weil ich habe letztens äh, mir so eine Piano-App runtergeladen. Die ist noch ganz okay, aber im Endeffekt ist sie nichts anderes als Gedächtnistraining, weil du dir einfach nur merken musst, welche Taste wurde gedrückt, welche Taste wurde gedrückt. Das Handy ist jetzt ja. auch nicht relativ groß, dass man das ganze Klaviatur einblenden kann. Mhm. Und das Zweite, was ich mir besorgt habe, das war wirklich Fehlkauf der Woche, würde ich sagen. Oder Fehlkauf der Folge. Ja. Äh, ich habe mir für 99 Cent. Gut, ich bin jetzt gerade ist schon ein bisschen unangenehm darüber zu sprechen, aber ich bin jetzt gerade ein bisschen auf so einem Selbsthypnose-Trip gewesen, weil mich es gerade mega interessiert hat. Okay. Es Gibt ja so die Art, dass man ja, dass man so Hypnosen machen kann, um sich äh, eine Raucherentwöhnung zu machen. Mhm. Ich wollte das Gegenteil machen. Ich wollte eine Raucherverwöhnung machen. Ich möchte endlich anfangen zu rauchen. und Versuche mich die ganze Zeit zu hypnotisieren, dass ich endlich mal Quarze, aber es funktioniert. Nein, natürlich Dinge? nicht. Ich versuche natürlich eine Gewichtsreduktion zu machen. Surprise und ähm, hab letztens, also, äh, hab mir ein Hypnosebuch geholt ja. für 99 Cent. Was hieß? Es hieß auch noch Clickbait-mäßig: Die Geheimnisse der Hypnose entschlüsselt. Ja, ich habe einen Clickbait-Titel Hör auf, mich anzuklagen draußen! <lacht> ähm, hab mir es durchgelesen. Es hat irgendwie, ich glaube, 70 äh, vielleicht 42 oder 70 Seiten, irgendwas dazwischen gehabt. Mhm. Hab's du durchgelesen. Erstes Kapitel, Vorwort, okay, was bringt das Buch? Natürlich, klar. Dann kommt, äh, wie verarscht das Wie wird bei Showhypnose das Publikum verarscht? Ja. War der erste Mehrwert, wo ich sagen würde, okay, ich habe was gelernt, nämlich, dass sie uns verarschen. Danke, mhm. im Detail würde ich es jetzt später mal erklären. Und dann kommt es so, wie kann man Selbsthypnose bei sich machen? Blablabla. Bla, bla. Ja, also dazu müssen sie einfach nur zu folgenden Therapeuten gehen. Und dann wird 30 Seiten lang eine Excel-Tabelle abgespult, in der alle Hypnose-Therapeuten in Deutschland zurzeit aktuell drinstehen. Okay. Da habe ich gedacht, ich bin sauer. Ich war kurz davor, mein Recht des Konsumenten einzusetzen. Dieses Ding hatte auch noch keine Bewertung. Ich Dämlak habe also einfach so gekauft mhm. und wollte ihm eine 1 Ein bis 0 Sterne-Wertung reindrücken. Habe ich natürlich wieder vergessen. Jetzt möchte ich das Buch erstmal wiederfinden. Aber ich war so richtig, <lacht> richtig. Sauer. Ich hätte einen bitterbösen Kommentar geschrieben, der wirklich so ist, dass es wirklich so seitenlang und noch aufklappbar ist, drin steht, wo, warum ist das alles scheiße, was da drin? Weil es war echt eine Kundenverarsche. Mhm. Und, ähm, eigentlich, eigentlich finde ich auch, als Recht, als Konsument muss man die anderen darauf hinweisen, dass man sagt, kauft euch das nicht, das ist der größte Schund, das ist der beste Schutz, weil den wir haben. Das ist so, ja, das ist wie die Etage 13. Wir sagen auch, was schund ist. Wir sagen auch, was gut ist. Wir sind zu sagen, wir sind zu sagen, euer Käuferschutz, euer persönlicher. Ihr könnt uns jetzt buchen. Nein, also wirklich, das ist so. Ich bin froh, dass es Empfehlungen gibt mittlerweile. Ja. Weil es gibt so viel Scheiße in den App Stores oder irgendwo anders. Da bin ich froh, dass wir uns beide haben. Wir wissen auch wenigstens, wann wir Pay to Win machen. Und wir wissen auch, wann ein gewisser Herr Basti mhm. einfach 99 Cent für den Arsch ausgegeben hat. <lacht> naja, das zum Thema das wäre jetzt eigentlich das spontane Scheiße des Monats gewesen oder Scheiße wäre jetzt spontan gut, gewesen ja, das war jetzt. ich beende das Thema noch mit einem Satz damit ja. ich noch eine Befürchtung durchgebe ich habe dann eine einfache Variante gewählt ich habe mir ein YouTube Video angeguckt hm. mit Selbsthypnose und hab das im Bett angeguckt, während meine Freundin neben mir schon angefangen hat, lustige Geräusche zu machen. Mach sie jetzt nicht nach, kriege ich Ärger. Ähm, und äh, habe dann so ich in das Handy auf. reingeguckt mit Kopfhörer. <lacht> und dann fing so einer an: Sie werden jetzt ganz, ganz müde. Mhm. Und erzählt dann so: Wenn sie jetzt bis fünf Runde zählen, merken sie eine innere Entspannung. Und innerhalb dieses Eins, Dings bin ich irgendwann zwei, wahrscheinlich eingenickt. Drei. Dieses ganz tiefe... Stiefing. Und dann bin, ich genau, dann bin ich so weggenickt. Und bin morgens früh wieder aufgewacht bei dem YouTube-Video Abnehmen für Frauen. Und hab gedacht, bitte, lass mich jetzt nicht auch die Selbst Selbst Abnehmen Selbsthypnose für Frauen? Für, für, für Frauen gemacht haben. Weil dann habe ich echt ein bisschen Angst gehabt, <lacht> dass ich jetzt noch die Instruktion im Kopf gehabt habe. Und ich habe jetzt echt Angst... Ich habe mir das Video nicht nochmal angeschaut. Ja. Er könnte mir jetzt irgendwas in den Kopf gepflanzt haben, was ich jedes Mal mache, wenn irgendwie ein Wort kommt. Weißt du, wenn irgendeiner sagt, äh, Netflix, dass ich anfange zu schreien. Ah! Ich weiß es einfach nicht. Er könnte irgendwas Scheiß machen. Einfach mal alle Worte haben. durchprobieren. Ja, die wir so oft benutzen. Nein, nein, nein. Wir haben noch, wir haben noch ordentlich 13. Themen auf der Liste, also von daher. Ich weiß, ich weiß. Und Steffen. Die, wir haben ja auch ein Problem. Ja. Das ist ja jetzt schon richtig spannend gewesen, aber wir brauchen ein bisschen Spannung für dich. Ja. Wir brauchen jetzt eine Beratung. Was macht Steffen in dieser einen Woche? Ist das richtig, dass du jetzt eine Woche Urlaub hast ohne Freundin oder mit Freundin? Mit Freundin. Mit Freundin. Ach so, dann ist doch okay. Dann wir machen eine wir eine Beratung. Das beliebte Ratespiel. Ja, trink erstmal nochmal einen Schluck. Du wirst ja nicht immer gleich brauchen, weil ich bin ja angeschlagen. Ähm, deswegen machen wir wieder das beliebte Ratespiel Basti red. Nicht schon wieder. Doch. Och Mann. Das haben wir doch gerade schon gehabt. <lacht> also, ich, ich haben ein Reiseziel. Und mm -hmm. deine Aufgabe ist es jetzt kurz, das Reiseziel zu bestimmen. Wir sind ein noch, Day. wir sind drei Tage unterwegs. So. Green Day. Nein. Ach, komm jetzt. Hab dich nicht so. Ach, du willst dein Ratespiel. Also, äh, Kanada. Wenn ich mal Ratespielen will, will ja, für drei Kanada. Tage lohnt sich das auch volle Kanne. Super. Achso, du fährst drei Tage, ich dachte, du brauchst drei Tage, um hinzufahren. Ich weiß nicht, ob du, du mit dem Auto nach Kanada fährst. Nein, nein, mit, wir sind bis insgesamt bis in, bis drei Tage euch. unterwegs. Ihr seid drei Tage unterwegs ja. innerhalb dieses Ziels. Ihr seid also in Hamburg und guckt euch ein Musical an. Nein. Gut. Ihr seid hier in Deutschland. Nein. Seid ihr im Ausland. Ja. Seid ihr in einem der Nachbarstaaten von Deutschland. Ja. Seid ihr in Holland. Nein. Seid ihr in Österreich. Nein. Ist Belgien Nachbarstaat von Deutschland. Ja. Belgien ist, glaube ich, auch gerade noch so tragisch. Aber äh, ist jetzt das nicht so. Gefällt sein. mir. Okay. Aber äh, Belgien ist, ist auf jeden Fall Nachbarstaat von dem Land, wo wir hinfahren. Achso, also nicht Dänemark. Seid ihr in Frankreich? Aha. Seid ihr in Disneyland in Paris? Ja, war doch ganz einfach. Also, geht das doch. Das war ja noch einfach als Green Day. <lacht> naja, da war es die Kürze. Okay. Naja, erzähle er, was macht er? Was macht man im Disneyland? Spaß haben. Ja, weiß ich nicht, Kekse kaufen. Was, darf was ich denn? wieder mal mit Goofy fotografieren. Uh, nochmal. <lacht> <lacht> ja, er, äh, meine, mein journalistisches Gespür sagt ja, was macht man so, was macht so ein Steffen Liebschner, wenn er nach Disneyland fährt? Hat er einen Plan oder macht das einfach spontan? Nee, einfach spontan. Wir fahren jetzt mal hin und gucken, wie es wetter wird. <lacht> ja. Und danach kriegt Toll. man dann so, nein, das wird einfach. Ich meine, wir es ja jetzt auch schon, aber wir waren jetzt halt ein paar Jahre schon nicht mehr da und ja. wollen einfach das Erlebnis mal wieder haben und, äh, ja. Was mich interessieren würde, wenn man, äh, also damit ist ja eigentlich schon geklärt, du bist also unterhalten im Urlaub, du hast meine ganze Beratungsfirma eigentlich gar nicht gebraucht, ich kassiere trotzdem 1000 Euro dafür ab, dass ich dir jetzt diesen Tipp geben durfte. Dass du nach Disneyland Paris fahren solltest. Okay. Hä? Ähm, nee, äh, wie ist das denn so? Wenn du in, in, ins Disneyland Paris einfährst, wie ich, ich war noch nie im Disneyland Paris, ne? Mhm. Ist das wirklich so, dass du mit dem Auto da so rangefahren kommst und dann ist da so ein riesiger Torbogen, im Hintergrund siehst du schon das Disney-Schloss, aber trotzdem wird man vorne von so launigen Wärtern abkassiert, so, Sir, geht geht's denn mit Ihnen, Herr Liebschen? Na gut, das ist jetzt Paris. Na, wo geht's Jetzt kann ich keinen französischen Akzent, ich bleib beim sächsischen. Oh, no, <lacht> Liebschner, wohin geht's denn jetzt hier? Oh, ich ich nee, nee, so ein nee, Apartment nee. B70, Goofy Town. Ja, da, da bringe ich sie jetzt direkt hin. Ist, wie, wie funktioniert das? Ist, also, ist man in einem Hotel, wie ist das? Es kommt wie immer den? ganz drauf an. Also, wir, hatten, wir haben ja schon beide Varianten gehabt. Also mhm. Die meiste Zeit waren wir natürlich in, in einem der Hotels direkt am Ort. Ja. Ansonsten waren wir aber das letzte Mal, als wir da waren, waren wir auch in einem Hotel, was halt weiter weggelegen war in, in, in, in die Fliegerbrille äh, in einem anderen ja sage ich mal Areal was aber so an, äh, in, der, in der Nähe zumindest ist von, von, von okay. dem aus auch die Shuttlebusse hinkommen aber diesmal sind wir also auch wieder in einem Hotel am Ort und es geht dann so dass du den Wegbeschilderung folgst zum entsprechenden Hotel dann gibt es da einen Einlass da gibt es ein Fortförtner-Häuschen, dem zeigst du deine Reservierung und dann wird noch mal meistens das Auto kurz ein bisschen durchgecheckt, ob das auch alle, ob da nichts versteckt ist irgendwie und so weiter okay. und so fort. Ja, sie also kommen dann mit so großen Spiegeln und halten die unter die, unter das Auto und so weiter und so fort. Okay. Ja, und dann checkst du ganz normal im Hotel ein und dann ja kannst du entweder schon kurz aufs Zimmer, bringst dein Zeug hoch oder gehst halt direkt in den Park und lässt erstmal die Sachen im Auto oder im Hotel äh, da in dem Gepäckaufbewahrungsabteil Fliegt ihr oder fahrt ihr? Fahrt, wir fahrt, fahren mit ja. dem Auto. Weil, äh, und wie lange braucht man? Äh, ne, knapp sechs Stunden oder fünfeinhalb Stunden, sowas in dem Dreh. geht ja eigentlich, oder? Ja, geht. Ja. Da fährt das man noch eigentlich, wenn man von, von, also, wenn man von uns hier oben aus nach äh, München einfach runterfährt und nach Bayern einfach, hm. brauchen wir ja auch schon sechs Stunden. Also, es ist im Endeffekt ja. die Autofahrt Der anstrengendste Teil ist eigentlich fast wirklich der auf äh, deutsche Seite noch, weil da. Mhm. Also es ist halt, es ist halt wirklich so um die in zwei Welten. Also du hast in Deutschland hast du, sagen wir mal, relativ ähm, ähm, komische Fahrweise der Leute, also die auch äh, keinen Rücksicht nehmen und so weiter und so fort. Und du fährst in Deutschland. Nach ja genau und du fährst nach Frankreich mhm. rüber und dann ist auf einmal alles ein bisschen geregelter. Die, die haben auch Tempolimits, ne? Ja ich genau, da so hast du maximal 130 Kilometer pro Stunde ah. und äh, das heißt einfach Tempomat an und fertig. Ja? Und, äh, von daher optimal. Also gut, es zieht sich dann in Frankreich natürlich noch ein bisschen, weil wenn du die ganze Zeit noch 130 fahren darfst und dann sind es noch mal, ähm, wie viel sind das nochmal? mal? Also sind glaube ich noch mal knapp 400 Kilometer oder so. Okay. Ähm, ja. Dann zieht sich es noch mal ein bisschen, aber äh, ja, da machen wir dann halt meistens auch noch mal irgendwo Rast und von daher ja alles gut. Hast du dir äh, Frankreich oder Paris drumherum eigentlich auch schon so angeschaut ohne Disneyland oder fährst du immer direkt ins Disneyland rein? Wir fahren immer direkt zum Disneyland. Es ist aber auch schon äh, vorgekommen, dass wir dann vom Disneyland aus dann aber mit dem Zug nach Paris reingefahren sind. Weil mit, dem Auto, so das, ja. mit dem Auto möchte ich nicht nach Paris fahren. Okay. Das gibt... Äh, <lacht> Es gibt ja so das Klischee, ja, da habe ich auch schon gehört, es gibt ja so das Klischee, dass Franzosen ja relativ unfreundlich seien. Hm. Ist das auch im Disneyland so? Nö, im Disneyland hast du, also im Disneyland ist alles gut, die sind alle freundlich und so weiter und so fort. Es sind ja auch nicht nur Franzosen da, sondern es ist ja wirklich äh, kulturell, ja. sehr kulturell aus, aus allen möglichen Bereichen äh, Europas. Also du hast sehr viele Deutsche da, du hast auch sehr viele Spanier, Italiener und so weiter und so fort. Also, ja. äh, Gibt es so ein Ranking, wenn du da reinkommst, äh, wo man so sieht, die Menscheltrauben sind am größten zurzeit bei der Eisprinzessin von äh, Völlig eingefroren wie der Film nochmal hieß, lass ja. jetzt los. Ähm, und dass man sagt, okay, dann gibt es noch Mickey Mouse, der immer gern fotografiert wird, das steigt sich dann immer so runter bis zu, weiß ich nicht, Muto oder irgendeiner irgendeiner der Hunde. muss ich jetzt diesmal einfach mal gucken, wie das so ist, weil, soll es die Eiskönigin gibt, war man, glaube ich, noch gar nicht da. Und äh, ja. von daher will ich jetzt einfach mal sehen, wie das dann ist, ob das da überhaupt Fotospots gibt mit denen, aber ja. Mickey ist natürlich immer heiß äh, um umzielt, okay. ja. Also der ist äh, auf jeden Fall beliebt und ähm, ja, Goofy eigentlich auch. Also da, das ist halt, äh, du hast so die drei, ne? Die Dreifaltigkeit und Donald wahrscheinlich auch, ja, oder? Ja, sicherlich klar. Und natürlich hast du dann auch immer noch so Winnie pooh und äh, und die ganzen Figuren darum. Und äh, es ist ja dann auch meistens so, dass es dann gegen Mittag und auch gegen Abend nochmal so eine Art Parade gibt. Mhm. Immer jeden Tag. Jeden Tag. Das gibt's also jeden Boah. Tag. Und ähm, dann gibt's so noch diese kleinen Paraden, wo dann die Figuren halt auch wiederum von den Wegen runtersteigen und äh, dann wieder mit äh, für Fotos zur Verfügung stehen. Ja. Okay. Was ist was ist deine Lieblingsattraktion im Dissident gewesen beim letzten Mal? <lacht> beim letzten Mal. Ja oder das oder, oder kann man kann man eigentlich Alltime sagen. Das, ist, äh, das sind eigentlich zwei, die sich die da Die so Maus. <lacht> Bitte. Die wilde Maus. Nee, das sind eigentlich zwei, die sich da so äh, immer die Waage geben. Das ist äh, zum einen das Phantom Männer und zum anderen ist es, äh, also das Spukhaus und zum anderen okay. ist es äh, Pirates of the Caribbean. Echt? Ja. Hätte ich nicht gedacht. Was, was, was erwartet einem Phantom Männer? Ist das so ein Karussell oder das ist es eher so ein Haus, wo man durchgeht und man wird gegruselt oder wie? Könnt das vorstellen. Das erste Stückchen gehst du durch. Und dann wirst du in so einen, so einen Wagen gesetzt und fährst halt durch die verschiedenen Szenen durch. Ah. Mhm. Und wirkt das auch echt so? Oder ist es eher so, dass man das Gefühl man sieht immer Kostüme und da sind Menschen <lacht> und sonst was? Das sind keine Menschen. Das sind ja alle Animatronik-Puppen. Oder Animatronen, ja. Ähm, aber es ist eine schöne Atmosphäre eigentlich. Und du siehst auch, dass es Animatronik ist, aber wie gesagt, da macht halt ganz viel die Atmosphäre aus und wenn die passt und die Musik läuft und so weiter und so fort das ist dann einfach halt okay. so halt, es ist es auch nicht wirklich erschreckend es ist halt halt eher so eine beruhigende Wirkung für mich jetzt und äh, für Kinder ist es dann vielleicht ein bisschen gruselig aber äh, ja ähm, dann äh ist es denn so, dass äh, du manchmal bei diesen Animatronen sachen hast du da manchmal nicht einfach Angst, so wie bei, wie bei Westworld? Dass also Westworld-Thematik anfängt und die anfangen zu leben und äh, Sarah Connor suchen zum Beispiel und Leute umbringen wollen? Tut sich schon mal vor. Jaja, ja, sehr oft. <lacht> Sehr, sehr, oft hast du angerufen. Eigentlich täglich, nein, Quatsch. Nein, nein, also, also ich meine, mein, ernsthafte Frage, glaubst du, wenn du ein Kind mit dabei hättest, dass das nicht einfach mal von diesen animatronischen, also ab wann kann man da mit den Kindern reingehen? Oder ist das alles so nett noch bei, bei Phantom Manor, dass man sagt, ich okay, okay da kannst du die selber reingehen. entscheiden eigentlich, ja. Also es ist jetzt nicht so, dass da jetzt oder? irgendwie was übergriffig ist oder so. Es gibt den einen Hund, der knurrt halt ein bisschen lauter und wenn du da genau um die Ecke kommst, naja, ja. ich muss dir das jetzt so erklären. Wie soll ich ja, das, ja. Sonst, der Schreckmoment ist halt der, wenn du nicht mit dem Hund rechnest und und du kommst da rumgefahren und du fährst ein Stück weit rückwärts. Dann ja. wirst du dann zu dem Hund hingedreht und der knurrt dich an. Dann äh, ist es vielleicht ein bisschen erschreckend mal. <lacht> Ich bin jetzt auch so ein Typ, der relativ leicht zu erschrecken ist, aber ähm, ich weiß halt, dass, dass da die Stelle ist und äh, dann weiß ich okay. auch Bescheid. dann geht's. Dann nimmt dich deine Freundin in den Arm und dann geht er. Halt. Ja, also, nein. Ich habe gerade so, hab so eine Mama im Kopf, die wirklich so mit Kind drin ist und dann rauskommt und sagt so, das war alles ganz toll, aber der Hund war schon was übergriffig. Das geht nicht. <lacht> ich verklag den Hund. <lacht> Steffen, ich habe mir gedacht, das hast du sehr schön. Wir wissen also, was du jetzt unterhaltungstechnisch so im, äh, als nächstes machen wirst, und habe gedacht, ich gebe dir mal eine kurze äh, ruhige Zeit, weil du hast ja auch, du hast mit dir zu kämpfen. Ich sehe das. Du hast diese medizinische Clubmate die ganze Zeit vor dir, ja. die du ja vom Arzt verschrieben bekommen hast, damit es dir gut geht, und wird mit dem <lacht> nächsten Thema direkt äh, ankommen. Ich würde nämlich von dieser poppigen, disney disneyhaften Welt so ein bisschen rüberschwenken äh, in so ein bisschen mehr Fantasy. Mhm. Äh, Fantasy-Bereich und habe mir gedacht, äh, ich rede über ein populäres Spiel, was vor kurzem, was heißt vor kurzem, wahrscheinlich ja, bin ich gesagt. auch wieder ein bisschen hinterher, äh, so ein kleines äh, Remaster erfahren hat. Und zwar ist es ja, Skyrim. Popo gesagt. Was habe ich gesagt? Popo. Popo, habe ich gesagt. <lacht> Popo. Habe ich gar nicht mitbekommen. <lacht> populäres, ja, gut, okay. Da muss er, oh Mann, oh Mann. Naja, trink mal deine medizinische Mate und ähm, Ach, auf jeden Fall Skyrim. Skyrim, The Elder Scrolls. Habe ich jetzt erst kennengelernt. Ich kenne auch keinen anderen vorigen Titel aus der Skyrim-Saga äh, vorher. Und ähm, ja, habe ich mir geholt für die PlayStation 3. Ich bin immer noch PlayStation 3 Besitzer. Ich habe es noch nicht geschafft, meine Zahl zu erhöhen. Die nächste Version ist noch etwas weiter weg. Dafür habe ich zu viele äh, Unkosten eventtechnisch dieses Jahr, um mir eine neue Konsole zu besorgen. Ja. Wobei ich habe kurz schon zwischendurch gedacht habe, wenn ich mir anhöre, was Zelda bei der Nintendo Switch kann, dann reizt es mich ja in den Fingern, mir so eine Nintendo Switch kaufen zu müssen. Was kostet die im also Moment? Bitte? Was kostet die im Moment? Weiß ich gar nicht. Ich glaube, zwischen 200 und 300 Euro oder sowas. Hm? Aber ist halt gerade einfach nicht drin. Ich habe nur Geld für 500 Euro Konzertkarten. <lacht> das war im letzten Jahr. Ja, das war muss ja, ja was du halt, also, das musst du halt ein bisschen runter. Äh, ja, ja. Weg Nintendo Switch ist halt kein Lebenstraum, aber ich bin halt großer Zelda-Fan. Wäre natürlich geil. Aber äh, Elder Scrolls bin ich jetzt mittlerweile mit der Hauptquest so ein bisschen durch. Ich erkläre ein bisschen, worum es geht. Ich habe mir, äh, Steffen wundert sich wahrscheinlich, wenn ich mal so ein bisschen runter gucke. wisst ja, ich habe ein löchriges Gedächtnis. Hat nicht gern. Ich habe mir ein bisschen was aufgeschrieben. Und zwar, um eigentlich auch mal so ein bisschen die Story rüberzugeben. Mhm. Worum geht's in diesem Fantasy-Rollenspiel? In diesem Fantasy-Rollenspiel geht es darum, man ist äh, Gefangener der Kaiserlichen in einer Provinz namens Himmelsrand. Mhm. Und jetzt kommt dazu noch eine ziemlich dämliche Geschichte. Mein Bruder ist der Zocker bei uns in der Familie, hat also äh, sehr viel mehr Ahnung, redet aber weniger drüber. Im Gegensatz zu mir, der sehr viel drüber redet, aber keine Ahnung hat. Mhm. Das ist vielleicht mein Problem. Ähm, und äh, er hat äh, irgendwann mal das Spiel gehabt, wo mir was gezeigt hat. Hey, so, yeah, ich kann hier mich in das und das verwandeln, indem ich das und das mache. Und dann stand da überall er meinte so, ja, ich spiele Skyrim, bla bla, bla Dann gucke ich da rein und oh. sehe die ganze Zeit überall drin stehen. Ja, äh, er ist jetzt hier in Himmelsrand und dann ist da in Himmelsrand. Und ich gucke meinem Bruder wirklich, wirklich mit diesem geistlosen Basti hat gerade eine total dumme Frage, aber er wird sie trotzdem stellen, scheißegal, wie du jetzt darauf reagieren musst, und fragte so: Hat mal schon. Sag mal, Bruder, warum heißt das denn da überall Himmelsrand in dem Spiel Skyrim? Und mein Bruder guckte mich so an und meinte, echt jetzt? Ähm, Steffen, du bist gerade eingefroren, ich, ich spreche einfach weiter. <lacht> und zwar ähm, ist es so, dass äh, natürlich Skyrim auf Deutsch Himmelsrand heißt. Und das ist das Problem. Ja, äh, ja denn <lacht> Das ist die Provinz, in der alles spielt. In Skyrim spielt es und wir sind äh, Gefangener, ähm, einer der Kaiserlichen. Ich gehe jetzt nicht zu sehr auf den. des Monats. Ähm, cool, ja, ich, äh, Leute, ich erzähl jetzt einfach mal weiter, weil der Steffen ist gerade abgestürzt. Äh, wie von, fand äh, ich denn, die Qualität her. dieses äh, Ich werde einfach weiter erzählen. Wenn er wieder da ist, wundert euch nicht, will ich kurz noch mal erwähnen. Denn äh, da äh, kehrt er gerade hoffentlich zurück. Ich spreche jetzt einfach weiter. Denn ähm, es ist so gewesen, dass man bei Skyrim. Äh, den Gefangenen der Kaiserlichen spielt, es tobt ein Bürgerkrieg in Himmelsrand, ähm, auf den ich jetzt nicht näher eingehen werde, weil der komplizierter ist, denn das, das Hauptsächliche an dieser Story ist eigentlich, dass man als ähm, sogenanntes Drachenblut, das findet man raus, was kann man als Drachenblut? Man kann gegen Drachen kämpfen und dann die Seele des Drachen einverleiben. Mhm. Also im Endeffekt kannst du dir, wenn du einen Drachen besiegt hast, aus dem Skelett so eine Sushi-Rolle machen, das einverleiben und dann hast du eine super geile, tolle Drachenseele in dir. Wozu braucht man diese Drachenseele? Man er lernt mit dieser Drachenseele sogenannte Schreie. Ja. Und in Skyrim hat sich natürlich für alle Fans und Freaks aus diesem Spiel natürlich ein Schrei bewährt, nämlich Fußro da. Wer Skyrim spielt, kennt auch den Ausbruch Fußro da. Fußro da ist der Schrei unerbittliche Macht und ist für nichts anderes zu haben als. Äh, eine Schockwelle, die von einem loskommt und Leute umpfeffert. Mhm. Also, in der Zeit, wo ich Skyrim gespielt habe und im Supermarkt hinter einer Schlange gestanden habe, könnt ihr mhm. euch davon ausgehen, dass ich leise zwischendurch wirklich geflüstert habe, so Leider sind die Leute nicht umgekippt, auch die alte Omi nicht direkt in der Kasse, die jetzt <lacht> gerade ihre 10-Cent-Stücke zählen wollte. Hat nicht funktioniert, aber das war im Endeffekt... Diese Fähigkeit, die man nennt. wozu ist diese Fähigkeit? Diese Fähigkeit benutzt man, um gegen Alduin zu kämpfen. Denn Alduin ist ein Drache, der hat die anderen Drachen wieder mit zurückgebracht. Drachen sind in diesem Fall böse. bis auf Ausnahme. ich werde jetzt hier nicht spoilern. Ja. Und äh, diesen Alduin gilt es zu besiegen. Und um ihn zu besiegen, geht man sozusagen in die Ausbildung bei den sogenannten Graubärten, die diese äh, Art der Schreie sozusagen ein bisschen erlernen können. Und das ist im Endeffekt die einfache Hauptstory für jemand, der gar keinen Hintergrund davon hat. Bei Elder Scrolls ist es so, im Hintergrund gibt es natürlich sehr, sehr viele Sachen, die man wissen könnte, weil die Elder Scrolls Reihe ist natürlich jetzt auch schon länger, mhm. ähm, aber äh, das, das reicht eigentlich im Endeffekt, es geht wirklich du gegen die Drachen und das ist etwas, was mich an diesem äh, Spiel auch sehr fasziniert hat, es ist äh, dieser, also erstmal ist es aus der First Person, ich habe mir gerade noch, bevor wir miteinander angefangen First haben, artist, ja. skypen, of the first person. First. First. First. <laughs> first. <laughs> first of the worst person, die schlechteste Person, die sich das angucken kann. <lacht> Ein betrunkener Barkellner, worst person. Und äh, ich habe noch gerade bevor wir angefangen haben, äh, miteinander zu plaudern, habe ich noch einen Streterbänder Strehberg -Äh Folge mir angehört, in der mhm. sie diskutieren, was, was, ist, was denn bedeutet first, second und third person. Bis dir irgendwann aufgefallen ist, es gibt gar keine second person. Ich glaube, es gibt kein Weißt du, was eine second person sein könnte? Nee, fällt ich, also, ich kenne auch nur die beiden. First Person und Third genau. Person. Genau. First heißt, äh, man guckt im Endeffekt aus der Ego-Perspektive. Ja. Man sieht also im Endeffekt, wenn man spielt nur die Hände von sich selber. Man kann natürlich auch in diesem Spiel, kann man auch auf die Third, also so als würde man neben der Charakter hinterherlaufen, mhm, was spielen. Was mir lieber ist eigentlich, ja. Ist mir auch lieber. Ich bin auch mit Tom Raider aufgewachsen, aber ich habe dieses Spiel wirklich aus der Ego-Perspektive mhm. gespielt, weil es sehr viel Spaß gemacht hat. Und, ähm... Interessant ist das Inventar, das ist nämlich lustigerweise in Schriftform, man sieht zwar nachher irgendwo auf der rechten Seite irgendwie, wie der Gegenstand aussieht, aber es wird viel über Gegenstände, also der heilige Gral von Honoxos und so ein Scheiß, muss man sich alles durchscrollen, mhm. das ist vielleicht beim, bei, so bei, der, bei der Gameplay so ein bisschen anstrengend, aber das Tolle ist eigentlich, wenn du merkst, du kannst, wenn du trainierst, du trainierst nämlich deine Fähigkeiten immer nur dann, wenn du sie benutzt. Mhm. Das ist anders als bei anderen Fantasy-Spielen, wie zum Beispiel aus der Final Fantasy, Fantasy-Reihe. Dort ist es so, da hat man dann bestimmte vorgegebene Bahnen, in denen man sozusagen bestimmte Sachen levelt kann, egal was man macht. Aber bei äh, Skyrim ist es so, wenn ich die ganze Zeit in einer Schmiede sitze und die ganze Zeit mit dem Hammer auf ein Eisenstück klocke, mhm. dann werde ich irgendwann Erfahrungspunkte kriegen im Schmieden. Und so ist es auch mit meiner Lieblingskategorie. Ich bin, wenn ich äh, Fantasy spiele, spiele mal, dann bin ich immer Zauberer. Mhm. Jetzt hätte man wahrscheinlich gedacht, ich bin eher so der, der Typ, der gerne mal kloppt und in die Mitte geht. Nee, ich bin, so der, ich bin so der verruchte Typ. Ich haue immer Feuerbälle drauf und immer so ein bisschen immer so ein bisschen Eiszauber. Geil, weil in meiner Kindheit habe ich immer auch schon damals immer Geräusche nachgemacht, wenn Strahlen aus den Händen kommen. Deswegen erklärt sich ziemlich viel in meiner Psyche und in meinem Konsumverhalten. Und ähm, diese, äh, diese, diese Spielmechanik ist richtig, richtig toll. Die Landschaft ist ist es natürlich PlayStation 3, ist toll gemacht. Ähm, das einzige, was für jemanden, der keine Ahnung, keine Orientierung bei irgendwas hat, schlecht ist, es werden zwar Sachen hingezeichnet, aber du kommst manchmal so ultra schlecht irgendwo hin. Mhm. Ich habe zum Beispiel eine Stunde lang einen bestimmten Weg gesucht und habe gemerkt, ich hätte einfach nur einmal nach links gehen müssen, aber bin die ganze Zeit, die ganze Karte, die ganze Map, die ganze, das ganze Spiel bin ich einmal rechts rumgegangen, und um einmal nach links zu gehen. Da habe ich gedacht, da ist er wieder, da ist der Junge wieder, der fragt: Sag mal, Bruder, Himmelsrand, warum heißt das eigentlich Himmelsrand? Große Empfehlung meinerseits, Skyrim, solltet ihr euch antun. Und, äh, ja, Steffen, ich würde es natürlich auch dir empfehlen, aber ich habe nicht so das Gefühl, dass du irgendwie der Fantasy interessiert ich hab's im sogar schon, Ich habe es sogar schon mal angespielt, tatsächlich. Und? Aber es war nicht so mein Fall. Also, ich habe da irgendwie äh, keinen so richtigen Zugang gehabt. Irgendwie kam mir das alles irgendwie zu statisch und, äh, ja. Weil ich wollte dann halt auch, okay. auch eher aus der Third Person spielen und da war mir die Figurenbewegung irgendwie sehr merkwürdig und. Naja. Ich glaube, das kann ich nachvollziehen, ja. Ich meine, ähm, ich mein, was schön ist, der Anfang den kennst du dann wahrscheinlich auch, wo du sozusagen äh, zum, zum, zur Hinrichtung gebracht wirst und in der Zeit dann irgendwann dieser riesige Drache auftaucht. Das ist äh, filmmäßig sehr, sehr schön gemacht mhm. und äh, hat mich auch krass so ein bisschen, äh, da war ich echt fasziniert von diesem Spiel, obwohl es noch Playstation 3 Grafik ist und schon viel bessere Sachen gibt, mhm. aber Inke in mal ein bisschen hinterher ist ja, halt ja. So. Nee, Ich hatte es auf der Xbox 360 damals gespielt und äh, oder mal angespielt und äh, ja, wie gesagt, das hatte mich jetzt nicht ganz so abgeholt irgendwie, aber naja, okay. Okay. kann nicht aber alles funktionieren. Kann nicht alles funktionieren, aber was du vielleicht äh, als Game nicht machst, vielleicht gibt es das als Film. Ich habe das nächste, was bei uns im Zettel steht, heißt Vajana. Ich habe jetzt, ich weiß, dass ich mal irgendwo den Namen schon gehört habe. Ist das was mit Fantasy oder habe ich das völlig falsch gespeichert? Stimmt? Ja, Fantasy äh, im weitesten Sinne schon auch, aber es ist halt, ihr spielt halt vor allem auf äh, so, eine, mh, so eine Art Insel, die so hab er ja nicht angehaucht ist. Ne? Also es ist eine Fantasieinsel im, im Grunde, wie viele äh, Orte bei Disney ist es halt auch äh, hier so, dass es eine, äh, ein Fantasieland äh, ist oder sowas, ja. Und äh, da liegt es halt alles auf einer Insel, das halt äh, so vom, vom, vom Volk her so ein bisschen an Hawaii erinnert. Ja. Genau. Okay. Mariana, hast du, hast du da irgendwie schon den Trailer mal gesehen oder sowas? Jetzt, wo du Hawaii gesagt hast, weiß ich auf jeden Fall, dass es was mit ähm, Hawaii zu tun haben musste. Das ist gut, dass du Hawaii gesagt hast. Aber ich habe auch irgendwie ein kleines hawaiianisches Mädchen im Kopf. Aber ich weiß nicht, ob ja. das dem Film geschuldet ist, ob ich einfach nur eine komische Fantasie habe. Bitte klamm mich auf. Bitte lass mich nicht im Regen stehen. Also es geht so ein bisschen um das Mädchen, das da heißt Wajana oder auch Moana im Original. Und es ähm, ist komisch, warum das wieder auf Deutsch übersetzt ist oder einen anderen Namen bekommen wie, hat. Wie heißt das auf Deutsch? Äh, wie heißt es auf Deutsch? Waiana. Okay. Und Moana. Und auf Englisch? Final. Moana. Okay, komisch, ja. sehr komisch, ja. Und, wie bei Utopia ähm, und Zumania. Mhm. Mh. Okay. Und ähm ja, sie lebt halt auf der Insel, sie ist die äh Tochter vom Big Boss, also vom <lacht> vom Häuptling und ähm Big Boss. Die, der Big Boss. Kennst du? Aus Asterix? Nee, äh, egal. nee aus Metal Gear Solid. <lacht> Und, ähm, genau. Sie ist halt, die Tochter ist in diese Zunft geboren dass sie dann praktisch dafür schon, äh, naja, prädestiniert ist, dass sie die nächste, äh, Häuptling, die nächste Häuptling wird. Gibt's eigentlich die für nächste Weib Häuptling. Gibt es einen, wird die nächste Häuptling. Für, einen Häupt für Häuptling? Also sie wird die nächste, äh, Sie wird die nächste Häuptling. Die nächste Häuptling. Finde ich gut. <lacht> die nächste Häuptling. <lacht> so, genau. Aber sie ist eigentlich eher so drauf. Sie will, sie weiß, die ganze Insel ist umschlossen von Meer und sie will eigentlich raus aufs Meer und will ein bisschen mehr entdecken. Und äh, es gibt mehr entdecken verstehst du? Mehr entdecken. Okay, weiter. Ja. Und es gibt so. Ähm, es kommt dann plötzlich so eine Gefahr auf die Insel, also alles fängt irgendwie an, abzusterben. Ähm, also die, die es gibt keine Ernte mehr und ähm, die Pflanzen verwelken alle nach und nach. Und es gibt das, äh, oder sie kommen darauf, dass das praktisch äh, an Maui liegt. Maui ist ein Halbgott und ähm, der hat wiederum von von der lebenden Insel, ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, wie sie heißt, aber der hat praktisch das Herz dieser lebenden Insel, das ist wieder eine Insel, die weiter entfernt ist, hat er praktisch mhm. ähm, den, den Stein geklaut, der als Herz dieser Insel gilt und ähm, dadurch ist diese Insel, die wiederum das Leben gibt, äh, am Verrotten und das strahlt sich halt auf alle umliegenden Inseln, sage ich jetzt mal aus. So. Okay. Und also ist ihre Mission, die sie sich selbst steckt, diesen Maui zu finden und von ihm das Herz zurückzuholen. Okay. Ja. Und das ist so im Grunde die Ausgangsgeschichte der ganzen Sache. Ähm, das Ganze kommt mit ziemlich viel Humor daher. Also wenn die beiden dann aufeinandertreffen, dann sehen sie sich natürlich erstmal Spinnefeind Feind und wie das bei aber in einem Disney-Film, wie man sich das schon denken kann, freunden sie sich dann so nach und nach an. Ja, also äh, die Vajana und der Maui und es äh, ist kein großer Spoiler, aber das ist halt so ein bisschen das Konzept von dem Disney-Film auch und ähm, wie sie es dann gemeinsam schaffen, äh, praktisch das Herz zurückzubringen, das erzählt dann dieser Film. Das möchte ich an okay. der Stelle auch gar nicht weiter vertiefen, weil die Insel hat sich dann auch noch mal ein bisschen äh, in andere Richtungen äh, entwickelt, aber das möchte ich jetzt an der Stelle einfach gar nicht verraten und ähm, okay. ja, es ist äh, eine Empfehlung für alle Disney-Freunde, weil ich bin jetzt mit relativ wenig Erwartungen reingegangen in den Film und okay. dafür hat er mir sehr gut gefallen, also der hat äh, viel Spaß gemacht, ja. Gibt es ähm, gibt's denn irgendwie äh, interessante Nebencharaktere? Normalerweise besteht ja bei so einem Film immer wirklich äh, das Ding, dass es einen schönen Nebencharakter gibt. <lacht> äh, hast du da irgendeinen, wo du sagen würdest, ja. das ist ein schöner Nebencharakter, der ist, der ist ganz nett? Also auf der auf der Insel selbst hat sie so ein kleines Schwein, als Haustier mehr oder äh. weniger, aber das ist, denkt man erst so, das wird so der, der, der Sidekick hier, aber der ist es dann am Ende gar nicht, sondern das wird dann viel eher das Huhn, Hi hi das ja. Hun Hai Hai hat eine Sehschwäche es guckt praktisch mit beiden Augen genau in die ver ver verkehrte <lacht> Richtung und okay. äh, findet dann oftmals das Futter nicht und so Sachen, ja, oder, oder läuft auch mal geradewegs auf den Abgrund zu oder ins Wasser oder wie auch immer und das äh, Hun Hai Hai wurde im Original äh, vertont von Alan tutik sagt das ja was? nee, leider nicht äh, kommen wir gleich nochmal hin Okay. Wurde dann auch äh, nicht, nicht äh, synchronisiert im Deutschen, weil der macht halt nur Geräusche, also der sagt jetzt eher nichts, ja, okay. kein sprechendes Tier, sondern der macht halt nur seine Geräusche und von daher passt das. Ja, das ist so der lustige Sidekick bei der ganzen Geschichte. Ich habe mir gerade, wenn du mit mir gesprochen hast, deswegen ich, war ich kurz abgelenkt, ähm, habe ich, äh, aber ich habe trotzdem zugehört, ich habe äh, gesehen, dass äh, mir den Trailer ganz kurz stumm angeguckt und da gibt es diesen bulligen äh, Typen, der so einen Hake in der Hand hat und das sich ist, in, ein, äh, in einen Vogel verwandeln kann. Wer ist das? Das ist Maui. Das ist der Ach, Halbgott. Das ist Maui selber? Ja, ja, das ist Maui, der Halbgott. Ah, ja. okay, dann, dann macht das jetzt gerade Sinn. Ja. Ähm, der hat natürlich, de genau, der hat die Fähigkeit, äh, dass er sich halt... Mit, mit, mit Hilfe seines Hakens ähm, praktisch ja. in äh, alle möglichen verschiedenen Tiere verwandeln kann. Das ist seine Fähigkeit. Das, das wäre auch ein super, super Ding äh, für äh, Superheldenfilme, oder? Das ist doch eine geile Fähigkeit, finde ich. Jetzt ja, ja. gibt gibt es ja. Bei, bei, bei, äh, bei den Teen Titans gibt es zum Beispiel Beast Boy. Ja. <lacht> Symbol. Warum habe ich es bloß angesprochen? Ja. Ich finde es nur sympathisch bei so einem Kinderfilm, ja. aber äh, ich gebe dir recht, aber zu diesem, zu diesem Thema, äh, wer, also ich durfte in letzter Zeit wieder in einen Film gehen, keine Sorge, ich werde jetzt nicht äh, diesen Film jetzt besprechen, das müssen wir hier nicht machen, äh, ich durfte letztens wieder aus, äh, wie nennt es, Guilty Pleasure Tradition mhm. in äh, den Film Fifty <lacht> Shades of Grey 2 gehen. Und ähm, ja, äh, es ist so, dass auch dieser Gray, der dort mitspielt, dieser Typ, der so viel Geld hat und so viel Macht und so viel so gut bei den Frauen ankommt ich mir zum Schluss des Films auch gedacht hätte, hm, der könnte ja auch bei den Avengers mit sein, weil im Endeffekt habe ich mir gedacht, er, er steuert da so ein Flugzeug, ist mir jetzt auch scheißegal, ob ich diesen Scheißfilm-Spoiler, <lacht> äh, aber im Vergleich zum ersten Film ist er was besser, das muss ich dazu sagen, ähm, er, er ist nämlich in einem Flugzeug und fliegt ein Flugzeug, das abstürzt, weil er einfach irgendwie, ein Flugzeug ist kaputt und es stürzt ab und man denkt sich so, ja okay, das ist jetzt schwierig zu überleben, ne? Äh, die Freundin, die mitgekommen ist, die hat gesagt so, ach was, ich glaube, der wird eh jeden Moment durch den Aufzug wieder reinkommen und sagen, hey, ich bin's Grey, ich bin zurück. Und was ist? Er kam wirklich so zurück, als wäre er so ein fucking Wolverine, aber ein uncooler Wolverine, ohne Krallen und ohne den Charme eines Huge Jackman. Und da habe ich mir nur gedacht, dieser ganze Film wird nur mal so einen richtig geilen Plot oder so einen richtig geilen Lacher zum Schluss kriegen, wenn einfach wirklich Samuel L. Jackson reinkommt und sagt so, hey, sie werden noch was für die Avengers. Das fände ich so, das finde ich <lacht> bei so vielen Filmen so richtig mega witzig, das ist neuerdings mein Lieblings-Running-Gag, wenn ich mir denke, ein Film ist scheiße, zum Schluss wird ja sich irgendein, wird Samuel Jackson auftauchen und sagen, hey, du, du bist doch was für die Avengers. <lacht> ja. Und das sah jetzt gerade nur bei diesem Typen so aus, deswegen hat mich das so gewundert, äh, bei diesem Halbgott, äh, das, das sah gerade mega geil aus. Ich weiß nicht, wie das bei den Teen, Teen Titans jetzt so ist. Mhm. Ähm, was sagst du denn selber, äh, ist der Film was für Kinder oder ist das schon zu ja, ganz? Ja, das oder? ist auf jeden Fall was für Kinder, ne? Okay, also das äh, äh. ist halt auch ein wichtiges Publikum immer noch bei Disney und gerade bei solchen Filmen, äh, also wie zum Beispiel was weiß von, Sie die Eiskönigin schon angesprochen, mhm. äh, das, das ist halt definitiv daraus, darauf ausgelegt, dass da Kinder drauf abfahren, ja, klar. Okay, ja. Ähm. Also Ich, ich finde ja, man kann ja bei, bei Disney-Pixar-Filmen auf jeden Fall immer den Stil unterscheiden. Ich finde, Pixar haben immer so eine bestimmte äh, Art von Stil und auch eine bestimmte Art von Geschichten. Da nehme ich immer gern so Inside-Out so ein bisschen raus, mhm. wo es ja auch immer so um die inneren Verhältnisse geht. Und ich finde, bei, bei Disney-Filmen ist es immer so, die wollen einfach auf jeden Fall immer eine geile Geschichte erzählen. Mhm. Ich meine, Zumania war ja auch Disney, hm. und aber, aber nicht Disney-Pixar, oder? Also ich bin da, blick da manchmal. ist jetzt alles, was Disney immer macht, auch der Disney-Pixar, Fragezeichen. Ja, die werden sich da schon Ressourcen äh, von, von Pixar genau. mit, mit einholen, also. Aber es kommt darauf an, ob sie vorne Pixar dran schreiben. Manchmal machen, haben sie es bei Zoomania, weißt du das noch, gemacht? Nee, ist nee, von da Pixar? Ist kein Pixar mit dran. Genau, das, ist, äh, das meine das ich und ich hätte, ja. Entschuldigung, ich hätte Vajana auch äh, gesagt, dass der auch eher Disney ist, hm. anstatt Pixar. Naja. Der ist auch nicht von Pixar, ne? Nee, also. Nee. Es ist zwar eine Firma, aber letztlich ist es immer noch so ein Stilunterschied. Und mhm. ich habe mir letztes Mal in der Wikipedia angeguckt von diesen, ähm, ich glaube, wir hatten schon mal drüber gesprochen. Ich weiß, du willst jetzt mich wieder schelten, aber ich habe mir mal die erfolgreichsten Filme so angeguckt äh, und habe gesehen, es ist zwar die Top Ten nach nach Geld, ne? Ich weiß, inflationsbereinigt, du wirst mir sagen, dann ist es wieder was anderes. Aber sind lustigerweise gar nicht immer so die, die reinen Pixar-Filme ganz vorne, sondern lustigerweise natürlich jetzt die Eisprinzessin. Mhm. Und ich glaube, irgendwo auch direkt, direkt weit oben kommt auch Dreamworks hier noch mit Shrek und sowas drin vor. Ja. Oder Ice Age. Und wo ich mal so denke, so, ich habe mal gedacht, auch die Top 1 wäre von Pixar belegt, ist aber gar nicht so. Aber trotzdem finde ich, dass so, dass Pixar immer wieder kontrolliert, jedes Jahr eigentlich immer einen guten Film rausbringt. Es gibt's. Vielleicht kleinere, schwachere Ausnahmen, aber so im Vergleich hat Pixar ja doch immer noch ziemlich geile Filme. Und ich finde Disney jetzt auch gar nicht so schlecht. Ja. Ich glaube, Vajana würde ich mir auch angucken. Mhm. Das, was du mir erzählt das klingt interessant. Ja, ist auch, ist auch ein schöner Film, der viel äh, Stil und also so viel äh, auch, auch ähm, ja, Stilmittel einsetzt, die dann wieder eine besondere Atmosphäre äh, vermitteln. Ja. Ähm... Hast du eine, eine tolle Szene im Kopf, die dir einfällt aus dem Film, oder sagst du ist jetzt gerade nichts? Sag nur Schildkröte. Was passiert da? Ich sag, ich sag bloß, die Dude Schildkröte ausfindet, findet muss. Nee, dabei. so, aber so gar nicht so weit weg davon. Aber es ist, es ist halt ähm, unter Wasser spielt das Ganze dann diese diese ja. Szene und da kommen sie halt praktisch in so einen Unterwasserbereich. Und da lebt halt dann so eine riesen Meeresschildkröte, die äh, Sachen sammelt. Und äh, das ist so eine Szene, die macht einfach Laune, weil ist halt, ähm, der ist halt riesig, ja. Und ähm, der Maui hat auch schon mit ihm eine jahrelange Fete irgendwie, also die kennen sich auch. Und ähm, ja, und dann gibt es halt so äh, das ist eine der Musikszenen des Films. Okay. Und, äh, ja, kann ich jetzt gar nicht so beschreiben. Muss man, muss man einfach sehen. Ja. Dafür sind wir da, um zu sagen, guckt euch an. Guckt euch <lacht> an, genau. <lacht> ähm, Steffen wundert sich wahrscheinlich, warum ich zwischendurch mit meinem Handy fummel, weil ich habe gerade eine warum sehr schöne Einstellung. Ich muss da gerade noch was machen. Schön, dass du mich gleich fotografierst jetzt hier. Ja, ich, ich zeigt dir auch gleich, warum. Ich mache gerade. Ich, ich möchte, ich möchte dir etwas mitgeben, Steffen. Ja. Denn, ich möchte jetzt ein Kompliment machen. Du bist für mich, äh, ich mach's jetzt gerade irgendwas das Foto, damit man es nochmal schön sieht. Steffen, du bist für mich ein Kerl, ein, ein wie heißt das? Also, ein Berg von einem Mann, das meine ich jetzt richtig psychologisch, nicht körperlich. <lacht> das werden andere wahrscheinlich wieder so als äh, als Beleidigung sehen. Aber ich habe hier ein schönes Foto ich habe so einen Desktop-Hintergrund, vielleicht kannst du es sehen. Ich habe so einen Desktop-Hintergrund mit Bergen. Ja. Und äh, du hast gerade genau mit deinem <lacht> vorschau fenster so drauf gepasst, ja. dass ich deinen Körper mit deinem Kopf oben auf diesen Berg setzen konnte. Es sieht wirklich so aus, als wärst du ein sprechender Berg. Äh, wenn es okay für dich ist, würde ich dieses Bild noch Na, auf der Etage ja. 13 natürlich gerne ja. nachliefern. Sieht sehr schön aus wenn ich besser fotografieren könnte. Ja, Vajana, eine klare Empfehlung von äh, Steffen, würde ich doch mal direkt sagen. Und ich ja. bin auch gefixt, weil ich muss auch direkt sagen, weil ich gestern Merida gesehen habe, möchte ich mich auch mal für Merida, Merida nochmal aussprechen. Ich fand es schade, dass er so schlecht abgeschnitten hat, im Gegensatz zu den anderen Pixar-Filmen zum Beispiel. Mhm. Aber er ist eigentlich, ähm, ich glaube, was sein Problem ist, er ist zu realistisch skizziert. Weißt du, wenn ich mir zum Beispiel ähm, Inside Out, Alles steht Kopf angucke, da sind die Charaktere noch sehr viel niedlicher, auch weil es mhm. abstraktere Charaktere mhm. sind. Aber mir ist mir aufgefallen, für einen Pixar-Film sind die noch irgendwie von der, von, der, von der Animationsart her noch etwas detaillierter. Ich fand jetzt auch, was ich bei Vajana gesehen ja. habe, könnte auch so in die Richtung genau. gehen. Also Und ich, ich glaube, es ist dieser Effekt, dass manche Leute denken, es ist zu realistisch. Mer Keine Ahnung, verstehst du, was ich meine? Ja, ja Merida geht eindeutig äh, in, in, in diese Disney-Schiene rein, ne? Definitiv. Ja. Hätte auch gut von Disney direkt rausgebracht werden können, ja. Das stimmt. Und ich meine, ich finde zum Beispiel schön, dass Zumania so geglückt ist, weil das ist auch. Ich, ich finde, die sind, dadurch, dass natürlich Tiere sind, sind es natürlich auch direkt mal knulliger Wenn es Menschen sind, hast du halt direkt auch so, ne, wenn du Menschen so realistisch zeichnest, oh. das ist ja auch bei mir bei Comics so gewesen, jetzt ganz kurzer Comic-Einschub, ich konnte zum Beispiel nie gut Prinz Eisenherz oder sowas lesen. Das ist mhm. so realistisch für mich gezeigt worden. Und da waren natürlich ruhige Textblöcke ohne Ende, dass ich gesagt habe, hast mir. Also, ich, ich, ich kann mich so schlecht identifizieren. Also, so Sachen, ist ne, das hat was mit Identifikation zu tun. In so einfacher Form kannst du dich ja viel besser reindenken als in kompliziertere. Mhm. Ne? Ja. Okay. Genau. Ähm, ich versuche jetzt so einen thematischen Schwenk einzubringen. Wir kommen jetzt mal von. Ich dachte, äh, das war mit dem Berg von Mann schon irgendwie so. <lacht> ich schon nein, nein, so das Richtung. war nur aus Gag. <lacht> <lacht> äh, denn. Ähm, unser, unser Lieblingsserienanbieter äh, hat äh, im Gegensatz zu diesem niedlichen Kinderfilm eine eher etwas für Erwachsene konzipiertere Serie, aber auch sehr lustig äh, mhm. aufbereitet. Ich glaube, man ist vor allem in der Werbung und auch allgemein im Moment auch bei Podcasts nicht um diese Serie dummer rumgekommen. Ich äh, erzähle natürlich über die Zombie-Serie Santa Clarita Diet. Mhm. Jetzt sagen natürlich viele, viele denken da gar nicht an Zombie-Serie. Es liegt ja auch einfach daran, dass es ganz schön eingearbeitet ist, dieses Thema. Du hast Santa Clarita Diet nicht gesehen. Noch ne? nicht, nein. Ich habe sie aber Noch auf jeden nicht. Fall auf der Merkliste. Auf Super, ich versuche also nicht zu viel zu spoilern, aber ich erkläre dir mal, was Ich, ich, ich mache jetzt schon einen kleinen Pitch für Santa Clarita Diet. Okay. Ich, ich fange jetzt zum Beispiel an zu erzählen, dass im Endeffekt schon die Werbekampagne großes Aufsehen erregt hat. Ich weiß gar nicht, du hast es vielleicht mitbekommen. Es haben Plakate gehangen, wie zum Beispiel das berühmte Finger-Currywürst-Plakat. Hast du davon gehört? Ja. ja. Genau, und das äh, Finger-Currywurst-Plakat gab es zum Beispiel ganz kurze Zeit in Köln zu sehen, da hängt das wirklich richtig groß, da haben sie eine, einen Finger gezeigt, der wie eine Currywurst geschnitten mhm. wurde. Und so typische Currywurst wird ja immer so Scheibchenweise geschnitten, das dann als mit in Blut getränkt in einer pommes liegt mhm. und da wurde äh, sich beschwert, das sei zu brutal. Mhm. Darum hat man dieses, glaube ich, Weggang. Ich weiß nicht, ob das zweite Motiv, das ich nicht gesehen habe, das ist nämlich dieses, ähm, da gibt es so einen KFC-Bucket-Becher, also einen von diesen großen, dicken Bechern, der der gefüllt ist mit Fingern und Körperteilen, ja. den irgendwie die Leute auf dem Plakat essen. Ob das auch zu diesem Plakat dazu gehörte? Aber mir ist dieses Currywurst-Ding einfach, weil es so schön absurd ist, in Gedächtnis geblieben und dadurch hat natürlich Netflix auch direkt wieder Aufmerksamkeit bekommen mit diesem äh, Plakat. Mhm. Denn darum geht es in der Serie. Wir haben hier ein, äh, eine Vorstadtfamilie, ja. eine typische perfekte Vorstadtfamilie, wo ich auch fast immer so denke: hm, Wir könnten eigentlich fast gerade äh, in der Visteria Lane sein. Sie sind vorne rum alle tolle Hausfrauen, aber hintenrum haben sie alle böse Geheimnisse. Okay. Ungefähr so verläuft das auch. Mhm. Aber erst im Laufe dieser ersten Folge. Dieses vorstadt namens Joel und äh, Joel und Sheila Hammond zusammen mhm. mit ihrer Tochter Abby leben dort und äh, sind ein Immobilienmakler-Ehepaar. Sie haben in der ersten Folge haben sie äh, eine Besichtigung zusammen mit einem Ehepaar. Sie verkaufen edle Häuser, also schöne, große Häuser für Familie und Ehepaare. Und sie wollen das eine verkaufen. Jetzt kommt es bei dieser Besichtigung äh, zu einem kleinen Eklat, denn ähm, Sheila ging es schon morgens früh nicht gut. Sie meinte so, oh, ich habe so Bauchschmerzen, aber auch nur ganz nebengründig. Während dieser Besichtigung wird dann klar, dass sie nicht ganz so gut geht, denn sie kotzt wirklich den ganzen Boden voll. Mhm. Also instant, sie kotzt so eine große Lache, dass es wirklich so absurd ist, dass man denkt, was? Und dann sagt Joel einfach so, ach ja, dann geht doch mal einfach ins Bad. Ja, wir machen das hier weg, äh, Ehepaar, dass wir euch das verkaufen wollen. Äh, wir machen weiter. Der, Ehepa der Ehemann geleitet sie irgendwie nur aus dem Haus raus und dann geht er wieder zurück ins Badezimmer. Und die gute Sheila hat das ganze Badezimmer, also wirklich von oben bis unten, voll gekotzt. Mhm. Das klingt jetzt alles sehr eklig, ist aber im Endeffekt die Initialzündung dafür. Sie kotzt nämlich einen kleinen Ball aus, der sich später herausstellt als ihr Herz. Mhm. Denn die gute Sheila, das merkt man im Laufe der ersten Folge, scheint sowas wie untot zu sein. Sie ist aber nicht so der typische Zombie, der rumläuft und, äh, äh, und Menschenfleisch, sondern sie ist noch bei Sinnen. Vor allem übernimmt sie interessante Eigenschaften von Zombies. Die, die wohl wahrscheinlich am eklatantesten ist, ist die, dass man äh, den Appetit nach Menschenfleisch hat. Ist halt immer so ein bisschen schwierig, welches uh -huh. zu besorgen. Und ähm, ja... Im Laufe der Sendung merkt sie erst, sie versucht es mit äh, toten Tieren, die schmecken ja aber irgendwann nicht mehr und damit wird sie auch nicht mehr satt, sondern sie muss wirklich Menschenfleisch essen. Mhm. Jetzt klingt das alles sehr radikal, das Problem ist, das ist alles sehr, sehr lustig erzählt. Also es ist schon so übertrieben, als äh, seine Frau zum Zombie wird von Joel, sagt... Äh, reagiert ja auch nicht so, wie, glaube ich, jeder von uns reagieren würde, so, erstens, ich bringe mich in Sicherheit, meine Frau könnte mich essen, und zweitens, Hilfe, sondern ist so, wir kriegen das schon hin, Schatz, alles gut, wir machen das schon, wir überlegen uns, wo wir jetzt ein paar, wo wir rohes Fleisch herbekommen, wir lieben uns doch, und so weiter, und so fort, mhm. wo man sich so denkt, okay, im Leben würden wir uns wahrscheinlich alle sehr viel anders verhalten, und, ähm, was noch eine schöne Eigenschaft ist, Zombies, sind ja von Haus aus eher impulsiv. Sie ja. sind eine große Menge, die irgendwo hinläuft und irgendwie ihren Instinkten folgt. Das ist auch mit Sheila so. Und in den ersten Folgen macht sich vor allem breit, dass sie äh, ein angeregtes Interesse an Sex hat und das auch immer ausleben will, weil sie gerade ihren Impulsen nachgeht. Oder sie, ist, sie, sie will unbedingt ein Auto kaufen und kauft sich das auch einfach so. Ein großes Auto, was die sich fast gar nicht leisten können als Familie, weil sie dazu gerade einfach Bock hat. Mhm. Und, ähm, das macht so ein bisschen den Charme von ihr aus. Sie ist im Gegensatz zu dieser früheren, kontrollierten, reglementierten Familie eher so der impulsive Typ. Und es gibt halt so Momente, die finde ich richtig schön als Gags. Mhm. Lustigerweise habe ich mir zwei aufgeschrieben, wo die Frau gar nicht so den Einfluss hat. Ähm, es gibt halt immer mal wieder Verwirrspiele. Der Nachbar kommt irgendwann mal vielleicht drauf, dass, äh, dass sie ein Zombie sein könnte und dass Menschen in der Umgebung sterben. <lacht> Damit sie Menschen vielleicht bekommt, bleibt natürlich auch nicht unbemerkt. Ja. Aber es gibt so kleine Momente wie zum Beispiel der... Ehemann von Sheila mhm. geht einkaufen. Einer meiner Lieblingsgags und steht vor einem Regal und guckt ganz lange irgendein Produkt an. Er guckt sich dieses Produkt an und äh, dann kommt auf einmal die neue Auszubildende und fragt, mein General Manager hat gesagt, dass ich schon sehr lange auf die Ravioli stehe. Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Was eine typische Frage, mit? kann ich mit den Produkten helfen? Äh, endet darin, dass Joe jedes Mal, wenn die Kassiererin gefragt hat, immer wieder seine ganze Problemgeschichte mit seiner Frau indirekt erzählt okay. und sie einfach nur sagt, aber ich wollte eigentlich nur wissen, wie es jetzt mit den Ravioli aussieht und das ist nicht nur eine Folge so, sondern auch in der zweiten und später, das muss ich jetzt einfach mal sagen, ist es so, dass die Tochter irgendwann mal einkaufen gehen muss und dann passiert genau dasselbe und ich habe auf den Boden gelacht, als sie wieder kam und sagte, ich habe gemerkt, dass sie sehr lange auf die Ravioli schauen, mein General Manager hat das gesagt, kann ich Ihnen irgendwie helfen und sie fängt wieder an, meine Mutter hat die Krankheit, bla bla bla sehr, sehr lustig. Okay. Es gibt auch eine emotionale Szene, in der Vater und Tochter einfach zusammen wegfahren, um einfach mal über das, was bis jetzt passiert ist, sozusagen miteinander zu reden. Man denkt sich so, ja, das ist alles noch normal und es endet damit, dass die beiden sich einfach wirklich so, so sehr anschreien, weil das alles wirklich so absurd ist, aber so anschreien, dass man drüber lachen muss, so wir haben einen Zombie und Mutter ist total bescheuert und sonst irgendwas. Das ist so witzig gemacht. Ich finde es super, mega, witzig. Okay. Aber, muss ich mir es gibt auch nach es gibt auch Nachteile, ja. das will ich nicht verschweigen. Man muss damit klarkommen, es ist, ein, ähm, es ist eine Serie, die hat schon ein etwas übertriebenes Niveau. Dementsprechend muss man sich darauf einstellen, es ist nicht das böse Kimi Schmidt-Niveau, was viel zu übertrieben ist. Oh, passiv, ähm, wenn, wenn man Unbreakable Kimi Schmidt kennt, dann weiß man, dass ich die Serie ja nicht so gern habe. Ähm, ich hoffe, er redet einfach. Und das andere lieber. ist, dass äh, ja, die weiß, äh, Synchronstimme von äh, dem lieben Ehemann die Synchronstimme von dem okay. äh, lieben Ehemann, die ist halt nicht so toll. Also die Synchronstimme von dem Ehemann von ihr ist eher so, dass man denkt so, ach, das ist jetzt aber so, schon so ein bisschen übertrieben äh, weiblich, das ist ein bisschen komisch, äh, das ist sehr, sehr seltsam, es passt nicht so ganz rein, das ist vielleicht von der deutschen Synchro manchmal so ein bisschen komisch gemacht. Und ich bin normalerweise nicht jemand, der an der Synchro äh, rummeckert. Ich habe es nicht auf Englisch geguckt, sondern auf Deutsch, weil äh, bei Englisch müsste ich mich wieder anstrengen. Ähm, aber äh, ja, dementsprechend ähm, gut gemacht, bis auf die Synchro. Ist aber ansonsten eigentlich alles für mich, dass ich sage, es ist eine Super-Sendung, es hat mich sehr gut unterhalten, Zehn Folgen, hat auch eine schöne äh, Spannungskurve. Es geht auch darum äh, zu gucken, wie kann man wieder heilen, dass sie ein Zombie wird. Fantastisch, meine Empfehlung. Das war mein Pitch für Santa Clarita Diet. Mhm. Würdest du es dir angucken, Steffen? Bitte? Würdest du es dir angucken? Ja, würde ich, ja. Kannst du mal bitte noch bei dir auf die Kamera klicken oder so? Ja, sehr gerne. Das ist nett. Ähm, ja. <lacht> Doch, würde ich mir auf jeden Fall angucken. Wie gesagt, ich habe es ja auch mhm. auf der Watchlist stehen. Und, äh, okay. Und wird dann den Mix mal angeguckt. Ja. Ähm, Meine Kamera lädt übrigens nicht als Zwischeninfo. Deswegen musst du vielleicht kurz mal auf das Bild verzichten. Ich mache das, während du jetzt diese betrübliche Situation mit einer anderen Serie retten möchtest, habe ich das Gefühl. Okay. Ja, äh, genau. Also ich... Ähm, <lacht> betrübliche Situation trifft sehr schön, sehr, sehr schöne mhm. Überleitung und zwar äh, <lacht> geht es bei mir um die Netflix-Serie äh, eine Reihe betrüblicher Ereignisse mhm. ein oder anderen mag das jetzt vielleicht schon mal bekannt vorkommen weil äh, da gab es schon mal eine Verfilmung mit äh, Jim Carrey seinerzeit und ähm, auch von Barry Sonnenfeld damals glaube ich als äh, Regisseur oder als Produzent eins von beiden. Ich weiß es jetzt gerade nicht. Und okay. äh, derselbige hat jetzt praktisch diese äh, Serie nochmal gestartet für Netflix. Ähm, auch als Regisseur oder Produzent eins von beiden. Und äh, mhm. <lacht> das jeweils andere dann halt bei dem Film. Oder, ja, genau. Und ähm, es geht im Grunde darum, dass dann plötzlich die drei weißen Kinder... Äh, deren Namen ich mir gerade nochmal nachlesen muss, weil ich habe so dieses <lacht> ganz komische Namensgedächtnis. Ja, äh, hat das äh, hat das einen Bezug auf diesen Film mit äh, Jim Carrey? Ja klar, das ist dieselbe Story. Also die, also beide Sachen basieren auf dieselbe Buchreihe und ähm, von Lemony Snicket. Okay. Was wiederum ein Künstlername äh, oder ein, ein Pseudonym ist. Ne? Lemony Snicket von einem Autor, dessen Namen ich jetzt gerade nicht weiß. <lacht> dann ist das eine gute Story. <lacht> Bitte? Es ist eine sehr gute Info dann, auf jeden Fall. Ja, also es ist auf jeden Fall nur das Pseudonym. Oh, ich sehe, oh, was sehe ich denn jetzt? Ja, ja, keine Sorge. Äh, okay, genau. Und ähm, es geht also um drei Waisenkinder. Kinder. So. Ja. Also deren äh, fa Familienhaus oder das Elternhaus äh, wird äh, gerät in einen Brand. Und ihre äh, Eltern... Äh, Kommen bei diesem Brand äh, augenscheinlich ums Leben. Und jetzt stehen die drei Kinder alleine da. Das ist zum einen die Violet Bordeläer, dann der okay. Klaus und äh, die Sunny. Ganz kleines Mädchen okay. noch, also noch ein Zeugling. Und... Jetzt haben die drei äh, Kinder auch so jeweils ihre äh, speziellen Fähigkeiten, also die äh, Violet kann wahnsinnig schnell aus irgendwelchen Dingen Sachen zusammenbauen, so ein bisschen MacGyver-mäßig, aber natürlich alles ein bisschen äh, auf äh, äh, ja, so, so einen anderen Hintergrund gesehen, also ich kannst du jetzt nicht näher beschreiben, äh, okay. Barry Sonnenfeld, um das Ganze einzuordnen, hat übrigens auch damals die Adams Family äh, Verfilmung oh, stimmt, eine, ein, eine davon gemacht, oh, zumindest, und ähm, also so in diesem Stil ist das Ganze dann natürlich auch gehalten, ja? mhm. äh, oder auch die Serie Pushing Daisies, wenn dir das was sagt, ja, nie geguckt leider, aber äh, sagt mir absolute bisschen. Empfehlung, sind ja nur zwei Staffeln, äh, Okay. Sehr, sehr gut. Also das ist immer, immer so ein bisschen so dieses ähm, wir haben eine augenscheinlich sehr bunte Situation, aber das alles vor einem relativ morbiden Hintergrund. Ja? okay So ungefähr sind die Sachen einzuordnen. Und so ist es jetzt mit dieser äh, mit der Reihe betrüblicher Ereignisse auch. Und ja, ähm, ja die drei Kinder, wie gesagt, äh, sind jetzt halt äh, stehen jetzt allein da. Auf einmal sch sch äh, schleicht sich Graf Olaf in ihr Leben. Der behauptet, er ist der, ist der Onkel von den dreien gespielt mhm. hier in der Serie von Neil Patrick Harris. Äh, Aha. Um einiges besser, Barney! Hat mir um einiges besser gefallen als äh, die Umsetzung von äh, äh, Jim Carrey damals. Echt? Ja, weil äh, Jim Carrey war dann einfach zu knautschgesichtig, zu übertrieben. Ja? Mhm. Und äh, Neil Patrick Harris äh, übertreibt es auch, aber es passt in dem Moment. Also, Es ähm, okay. ist, ist sehr gut umgesetzt. Und ähm, ich will jetzt gar nicht so groß auf die Handlung eingehen, weil die ist, wie gesagt, äh, entweder durch den Film schon ein Stück weit bekannt, aber. Äh, oder auch, auch so wechselhaft, dass, dass man äh, an, an der Stelle dann einfach zu viel spoilern würde, wenn man jetzt so sehr drauf eingeht. Ähm, oh, ich finde, äh, da der Film ja schon was länger her ist, kannst du ruhig erzählen. Also, es geht doch letztlich eigentlich darum, dass. Äh, irgendwie geht's doch. Also, er pflegt doch die Kinder irgendwie. Oder es ne, sind jetzt seine Kinder, ne? <lacht> ja, also, er. er, er, er ähm, er versucht praktisch der, der Pflegevormund für die Kinder zu werden, um an das mhm. Vermögen der Bordeliers zu kommen. Ah, das ist so sein das Hintergrund. Das, das ist ein Ziel, ne? Und das, das geht, ähm, ähm, geht natürlich, wie man sich ein bisschen erklären kann, schief. Aber äh, er versucht es dann weiter mit anderen Tricks und okay. äh, Mitteln. Die ganze Serie ist im Grunde so aufgebaut, dass du jeweils zwei Episoden hat, hast, die äh, ein Buch abdecken. Okay. Die komplette Serie besteht aus 13 Büchern. So, mhm. die erste Staffel besteht also aus vier Büchern. Die nächste Staffel wird dann, glaube ich, aus fünf Büchern bestehen. Okay. Und dann sind es nochmal wie viele haben wir dann? Neun und dann nochmal äh, vier Bücher, glaube ich, in der letzten Staffel so rum, ja. Okay. Und ah, interessant. So soll das Ganze aufgeteilt sein. Die zweite Staffel ist auch schon bestätigt. Und äh, ja, mit der dritten könnte man das dann tatsächlich komplett abhandeln. Ähm, bin gespannt, ob sie das durchhalten. Aber wie gesagt, das ist Netflix, die Chancen stehen ganz gut. Ähm, das, ein schönes Gimmick an der Serie ist halt immer noch, dass der äh, Graf Olaf, also der Neil Patrick Harris, auch selbst ja. äh, den, den, das Intro singt. Ja. Oh, da, da ist der vordere Teil und der hintere Teil vom Intro, die sind immer gleich. Aber der Zwischenteil erzählt äh, praktisch in so ein Stück in, in dem ersten Teil vom Buch jeweils immer, was passieren wird. Und im zweiten Teil vom Buch, äh, was bis dahin passiert ist. Okay. Und äh, das macht er dann, äh, der, der nimmt ja dann nochmal verschiedene Rollen auch an. Er ist also auch so ein Schauspieler auch in, in dem Film, also in der Serie. Und äh, das macht er dann auch äh, in, im zweiten Teil auch immer noch in der Rolle, die er da gerade eingenommen hat. Also ist sensationell gut gemacht. Okay, krass. Absolute Empfehlung. <lacht> ähm, ich muss mein Schluck Wie viele Folgen hat die Staffel? Ich Manche muss mal Schluck trinken. Moment. Ja, okay. Ähm, erinnert mich auf jeden Fall von ähm, von der Art her ist ja auch so ein bisschen äh, Despicable Me. Also ich und verbessere dich ja auch eher so, dass er mit den Kindern irgendwas erreichen will. In dem Fall will ja Lemony Snicket ja äh, sozusagen ans Erbe rankommen und äh, der äh, Bösewicht anführungszeichen Held von Despicable Me will ja sozusagen äh, die Welt erobern durch die Kinder, um an die Kekse ranzukommen. Mhm. Äh, so ein bisschen instrumentalisieren ne, von von den Kindern, die man so selber so ein bisschen hat, aber dann wahrscheinlich irgendwann ich weiß es nicht, wahrscheinlich auch so eine gewisse Liebe zu den Kindern zu entwickeln. Ich weiß nicht, wie das bei Lemony Snicket ist, ob der Typ sich jemals sein Herz erweist schlecht. Er sieht halt bei Jim Carrey, habe ich in Erinnerung, war der immer so ein bisschen, äh, ich habe den nicht mehr so genau im Kopf, war der immer so unnahbar, mhm. fand ich. Ja, das ist ja auch so. Also, das wird äh, weiterhin so gehandhabt, ja. Aber okay. da, da äh, im Hintergrund decken sich da noch so ein paar, naja, äh, Verstrickungen auf, dass die Eltern ihn wirklich. Tatsächlich irgendwie Kanten und so weiter und so fort, aber das, wie gesagt, das muss jeder selber äh, sich angucken. Also du hast gefragt, die erste Staffel hat ähm, vier Bücher, also acht Folgen. Okay, Ja. das geht doch. Ja. Okay. Äh, ich finde es immer schön, dass Netflix immer so viele Folgen mach, macht, wie es denkt, dass also es passt und nicht einfach sich an irgendwelche Konventionen halt 22 Folgen von irgendeinem Scheiß zu machen. Ja. Deswegen hat auch Santa Clarita Diet auch nur 10 Folgen gehabt und das fand ich mit finde ich, glaube ich, bei manchen Serien einfach gut, wenn sie wenn sie acht gute Folgen bringen anstatt 22 und davon ist die Hälfte nur gut, ja. hätte ich es auch scheiße gefunden. Was, was, was die Serie halt äh, als, als Vorteil gegenüber dem Film hat, hier lässt man sich halt mehr Zeit. Ne? Mhm. Und äh, Lemony Snicket hat selbst einen Auftritt, also das heißt nicht Lemony Snicket selbst, sondern der Schauspieler Patrick Warburton, der ist so bekannt okay. aus äh, verschiedenen Serien, auch so Comedy-Serien, wo er immer mal eine Nebenrolle mitspielt oder auch mal eine, eine Hauptrolle, glaube was, was war denn das eine? Ich, keine Ahnung, also mir fällt gerade der Titel nicht ein, aber ich kannte ihn okay. halt schon aus verschiedenen Serien, so. Und der, ähm... Spielt halt den Nemanie Snicket, der dann sich immer mal wieder in die Szene reinstielt und äh, dann ein bisschen was dazu erklärt. Ja. Mm, das klingt auch und äh, das Konzept ist halt auch so, dass von vornherein praktisch äh, gewarnt wird, gewarnt wird davor, überhaupt diese Serie zu gucken. Ja, man könnte ja eigentlich auch seine Zeit ver besser verbringen, äh, <lacht> weil es, es ist es wird jetzt halt echt nicht nett, ne? In der Serie, ja. so nach dem Motto. Okay. Ja. Also es ist äh, sehr gut umgesetzt und es macht richtig Spaß. Ja, also klare Empfehlung. Empfehlung. Absolute Empfehlung. Das äh, hören wir gern von Steffen. Und ähm, ja... Es geht nicht nur betrüblich dort zu, sondern auch betrüblich in dem, was ich als nächstes vorstellen möchte, äh, von der Haupthandlung her auf jeden Fall. Äh, ich bin nochmal äh, noch zurück im Bereich äh, Fantasy-Spiele, denn ähm, ich hatte es vorhin schon mal einmal erwähnt, oder besser gesagt schon am Anfang des Podcasts habe ich durch eine geschickte Umschreibung direkt den Namen verraten. Ich äh, werde ein ich möchte kurz einen Teil der Final Fantasy Reihe vorstellen, nämlich einem meiner Lieblingsteile. Es ist nämlich Final Fantasy X. Mhm. Warum ist es betrüblich in Final Fantasy X? Naja, wenn man sich vorstellt, man hat eine Welt, in der äh, nach zehn Jahren oder nach zehn Jahren, ich glaube, zehn Jahre ist immer eine stille Zeit, ein riesiges Monster auftauchen wird, das ganze Städte ausradieren kann, mhm. namens Sin. Ähm, dann ist das nicht immer so toll für die Menschen. Und damit dieses äh, Monster aufgehalten werden kann, ist es in dieser Welt so, dass man immer ein Medium, ein Medium hat die Aufgabe in der Welt, äh, zum Beispiel die Toten zu besegnen, damit sie äh, ins Reich der Toten übergeht, sonst gehen die nämlich nicht. Denn wenn Menschen sterben in Spira oder allgemein in dieser Fantasy-Welt, werden sie sogenannte Illumina. Mhm. Das heißt so Geister, die umherschwirren und so weiter und so fort. Und äh, in diese Welt wird sozusagen der gute Tidus verfrachtet. Mhm. Tidus ähm, kommt eigentlich aus äh, dem hochtechnologisierten Hochtechnologi Xanacant. Mhm. Und äh, auch in Xanacant taucht äh, der gute alte Sinn auf und äh, verfrachtet sozusagen Tidus in eine andere Zeit viel später. Und wacht dort auf und trifft dort ja, verschiedene Menschen und vor allem Juna. Juna ist ein äh, sogenanntes Medium und ist sogar das Medium, was sich zur hohen Beschwörung, das ist eine Beschwörung, mit der man Sinn sozusagen für zehn Jahre besänftigt, dann hat man zehn Jahre Zeit auf dieser Welt, dann wird die sogenannte Stillezeit angebrochen und dann kommt Sinn zurück. Mhm. Das Problem ist, bei dieser hohen Beschwörung geht meistens das Medium auch hops. Mhm. Und Titus ist dann äh, bei dieser Reise von Juna zu dem Ort, an dem sozusagen diese hohe Beschwörung stattfindet. Das besagte Zane kennt nämlich was, was in dem Fall nur noch Ruinen ist, äh, sind sie auf dem Weg dahin. Das ist nicht nur er alleine, sondern Yuna und dann noch viele andere Menschen, zum Beispiel Waka, der Blitzballspieler, also so eine Art Fußball in dieser Welt, Lulu, eine Magierin, Riku, eine Diebin aus, äh, aus einem Menschen, äh, Rasse muss man sagen, der Albet, einer technologisierten Rasse, Kimari, ein sogenannter Ronzo, der aussieht wie ein großer, grimmiger Knuddelbär, der nicht sehr viel spricht, außer äh, Okay. Und Auron, ein Weggefährte von Tidus von damals. Diese illustre Gruppe macht sich im Endeffekt, und das ist die ganze Handlung, von A nach B auf und will dort in B Sin mit dieser hohen Beschwörung sozusagen endgültig besiegen. Mhm. Was dazwischen sozusagen noch drin vorkommt, werde ich jetzt nicht noch extra sagen, weil es ist, wie immer, es ist ein japanisches äh, roleplay game natürlich sehr viel aufgebauscht und da ist sehr viel mehr Hintergrund drin. Was mir aber so gefällt an dem Hintergrund an diesem Spiel ist, dass es so eine so eine tolle Mythologie im Hintergrund hat, dass zum Beispiel die toten Menschen einfach als äh, Illumina, also als Geister der Verstorbenen, so ein bisschen auftauchen und dort dann halt auch äh, weiter existieren. Das ist äh, richtig schön finde ich und äh, wird auch richtig schön dargestellt. Also das muss man einfach mal sagen. Und ähm, auf der anderen Seite, ähm, auf der anderen Seite ist es so, dass äh, ja, die Spielmechanik einfach toll ist für jemanden, der es eher ruhiger mag. Mhm. Normalerweise benutzen die in Final Fantasy das sogenannte ATB-System. Das ist das sogenannte Active Battle System. Das ist nichts anderes als... Wenn wir da beide mit gegeneinander kämpfen, Steffen, mhm. und uns mit Snickers bewerfen, dann tun wir das sozusagen in Echtzeit. Also, ich werfe Snickers auf dich, sobald ich den Snickers aus meiner Tasche geholt habe und geschmissen habe. Das ist das Active Time Battle System. Okay. Bei dem sogenannten, ich habe es mir sogar aufgeschrieben, um mit dem Fachwort ballern zu können, das Conditional Time Battle System ist so eine Art äh, mehr dem dem äh, typischen Rollenspiel, was man so, äh, wenn man Pen and Paper spielt, so ein bisschen nachempfunden. Es wird nämlich sozusagen vor jedem Schritt eine Pause gemacht. Okay. Also sprich, wenn wir uns jetzt beide in unserem Snickers-Battle befinden, dann ist es so, nach bestimmten Werten wird dann ausgelost, wer zuerst sozusagen was sagen darf. Das heißt zum Beispiel da ich jetzt zum Beispiel die größere, ich bin, ich habe jetzt, ich bin jetzt flinker, also dürfte ich zuerst das Snickers schmeißen. Ja. Also dürfte ich mir überlegen. Ich könnte aber nicht nicht nur das Snickers schmeißen. Ich könnte mir auch überlegen, einen Zauber auf dich anzuwenden, den Duplo-Zauber oder aber äh, äh, ein Milky Way-Item auf äh, rauszuziehen. Das sind so verschiedene Optionen. Die kann ich aber alle wählen, während du stillstehen bleibst und sozusagen warten musst, bis ich meinen Zug durchgezogen habe. Also auf Deutsch, es ist ein Rundenbasiertes System. Und äh, das ist das Tolle für Spieler, die bei Echtzeit immer denken: So, was drücke ich jetzt? Wo gucke ich jetzt hin? Was muss ich jetzt drücken? Ah, Scheiße, bei Echtzeit ist es wirklich so: Du musst schnell dabei sein und so weiter und so fort. Hier ist es so: Du hast schön ruhig, du lernst verschiedene Zauber und das Auflevel-System oder welche Charaktersachen du musst, ist halt anders wie in Skyrim, wie ich vorhin schon gesagt habe. Du hast ein sogenanntes Sphérobrett. Das heißt, du hast ein riesiges, großes, angelegtes Brett, das äh, mit verschiedenen Zweigen und sonst was daherkommt. Und ähm, da ist es so, dass äh, du halt dich immer, je nachdem, wie viele Erfahrungspunkte du gemacht hast, immer ein, zwei Schritte weiter bewegen kannst und eine neue Fähigkeit erlernen kannst. Also mehr Lebenspunkte. Du kannst zaubern, du kannst klauen, du kannst imitieren und irgendeinen Scheiß. Und ähm, alles zusammen, diese ganze Verpackung, macht Final Fantasy für mich zu einem meiner tollsten Spiele meiner Kindheit, weil mit dem habe ich ungefähr zusammen mit Final Fantasy VIII angefangen, Videospiele zu spielen. Okay. Also es ist wirklich eines meiner ersten Dinger und mich hat einfach die Geschichte so fasziniert, wie detailreich diese Geschichte ist. Es ist auch nicht so krass, man hat ja bei diesen Japano-Rollenspielen immer so das Gefühl, neben der abs etwas absurden Story sollte dann auch noch genug Höschenblitzer oder sowas mit dabei sein. Da kann ich sagen, da halten die sich hier, ich habe da auf jeden Fall nicht so viele gemerkt. Groß in Grenzen. Das Einzige ist, Lulu ist eine etwas ältere äh, Zauberin, die sich gerne weitläufige DKT-Sachen anzieht. Und jedes Mal, wenn sie sich bückt, könnte man sagen: Gut, das hoffentlich hat sie ein bh an, sonst haben wir jetzt äh, FSK 18. Okay. Auf jeden Fall dementsprechend. Ähm, ich glaube auch, wenn ich dich dazu einladen würde, mal mit mir zusammen das zu spielen, würde es dich auch eher reizen, weil es halt auch einfach von der Optik her knuddeliger ist. Und auch nicht so unübersichtlich, wie ich finde. Okay. Also ich glaube, ich, ich sage sonst viele Sachen, wo ich sage, guck's dir einfach an, du würdest dir das wahrscheinlich nie angucken, weil Skyrim wir selber, aber bei Final Fantasy glaube ich, wenn ich das mit dir zusammen spielen würde, ich glaube, es würde dir wahrscheinlich gefallen. Okay. Ich wette drauf. Okay. Können wir gerne mal Deswegen, probieren. Deswegen, ja. ich weiß nicht, hast du mal aus der Final Fantasy-Reihe was gespielt? Nee, gar nicht. Nee. Auch gar nicht, okay. Ähm, ja, und das ist meine klare Empfehlung zu Final Fantasy und damit äh, nähern wir uns großen Schritten schon dem Ende, mhm. äh, dieses Podcast, es fehlt eigentlich nur noch eine Kategorie. Unsere Lieblingskategorie, für die sich überhaupt lohnt, diesen Podcast anzuschalten. <lacht> auf eurem Home-TV-Sender. Ähm, denn äh, wir empfehlen zum Schluss immer noch ein bisschen Rum. Ja. Und zwar nicht äh, die Alkoholsorte, sondern einen Podcast. Und ich würde dich bitten, Steffen, weil meine heute etwas anders ausfällt, dass du doch mal äh, anfängst mit deinem Podcast der Folge. Ich hatte, ich hatte jetzt ein bisschen äh, die Befürchtung oder ich war mir eigentlich sicher, dass wir denselben Podcast empfehlen. Okay, dann müssen wir jetzt wieder, ich weiß, wir haben es jetzt in dieser Folge zu oft gemacht, aber dann will ich raten, was du empfehlen würdest. Ne, äh, ja, nee, pass mal auf, wir machen das ganz einfach, wir machen das so, ja. jeder erzählt jetzt einen Satz zu dem Podcast, also sagt so ein bisschen äh, was dazu, dann gucken ja. wir mal, ob wir uns annähern. Ja. ja, weil mein Problem ist, ich hatte ja für diese Folge ja auch gar keinen Podcast zu empfehlen. Ach so. Hattest vielleicht in Trello gesehen. Aber wenn ich jetzt einen Podcast zu empfehlen hätte, dann meintest du, wir würden wahrscheinlich denselben nehmen, hast du ja gesagt. Ja. ne? So, jetzt ist mein Problem. Ich, ich wüsste gar nicht, Ich wüsste gar nicht, welchen Podcast ich wirklich zu empfehlen gehabt hätte, weil ich immer Angst habe, dass, dass ich müsste gucken, was ich empfohlen hätte. Ich guck mal kurz nach. Erzähl ruhig mal einen Satz zu deinem Podcast. Vielleicht weiß ich dann sofort, welchen du meinst. Also mein Podcast. Okay. Ich habe meinen, den ich wusste, ich Handeln? weiß, ich hab einen gehört, aber ich glaube nicht, dass es derselbe ist. Erzähl. Mein Podcast äh, wird im Grunde von zwei Männern bestritten. Mhm. Und einer Frau im Hintergrund. Okay. Äh, ja, und ich glaube, ich weiß auch, warum du denkst, ich würde den empfehlen. <lacht> weil es einer der wenigen Podcasts ist, die ich, glaube ich, gefällt mir gegeben habe mal zwischendurch. Ja. Äh, empfehle ihn doch mal. Ich glaube, du meinst wahrscheinlich etwas, was Alkoholhaltiges ist. Genau. Zwei Nasen tanken. Richtig, sehr schönes mit Ding. Nils Bogelberg und äh, Uke Bosse. Richtig. Uke Bosse kennt man aus so verschiedenen Produktionen wie Großstadtrevier und sowas, ne? Und der Werbung mit äh, Sebastian Vettel für, ich glaube, Autoreifen. Ja, ja, richtig, genau. Ja. Und bei den Rocket Beans natürlich, die mussten wir jetzt nochmal erwähnen. Ja, das ist eher dein Metier, da kenne ich mich jetzt leider nicht aus, obwohl ja, ja. ich äh, mittlerweile so ein paar Sachen mal geguckt habe von Rocket Beans auch. Ja, aber äh, Beispiel? Nils Burgelberg kennt man ja schon, auch wenn man unseren Podcast hier gehört hat, aus äh, verschiedenen anderen äh, Formaten. Gäste, Liste, Geisterbahn. Bitte? Gäste, Liste, Geisterbahn. Gäste, Liste, Geisterbahn zum Beispiel, ganz genau, ganz groß. Und äh, ja, viele kennen ihn auch noch aus seiner, ich sag mal, Viva-Zeit, ne? Ja, ja, richtig, aus den 90ern. Genau. Und ähm, ja, um was geht's? Die beiden sitzen im Grunde am Tisch. Maria, die Produzentin, sitzt im Hintergrund und wacht ein bisschen über das Ganze und wirft auch mal so Themen ein. Und ähm, ja, die beiden fangen im Grunde damit an, dass sie sich äh, irgendwelche Cocktails oder irgendwelche äh, Schnäpschen dahinstellen und versuchen ja. äh, dieses oder diese dann anfangen zu zu sich zu nehmen und äh, mit der Entwicklung, äh, die dann so ein Getränk auf das äh, ja, sag doch mal schnell, auf den Zustand hat, äh, ja. kommen dann die Themen halt äh, immer locker flockig auf, <lacht> von das <der> ziel <lacht> Was man mit diesen, äh, mit dem Alkohol auch beweisen kann, ist, es gab mal eine How I Met Your Mother-Folge, in der ausgetestet wurde, wie sich verschiedene Alkoholsorten auf das menschliche äh, System sozusagen auswirkt. Und man merkt, finde ich schon, dass verschiedene Alkoholiker verschiedene Auswirkungen hat. Ich fand zum Beispiel, dass die Folge, in der sie Aperol Spritz trinken, sie wirklich sehr, sehr bescheuert werden. Äh, während es andere Folgen gibt, wo sie eher ruhiger und äh, überlegter waren, wobei man auch sagen muss, dass Nils Bokelberg ab einer gewissen Promillezahl sehr nachdenklich und immer versuchen will, so ein, so ein, so ein philosophisches Fazit aus dem Paar, äh, Podcast zu ziehen, wo die beiden sich immer nur kaputt lachen, weil es wirklich jedes Mal dasselbe ist. Es gibt dann so Eigenarten wie, Nils äh, lehnt sich wohl dann einfach zurück und fängt dann an zu sprechen, was seine äh, Frau Maria dann auch immer wieder gerne mal darauf hinweist. Ah, oh, er lehnt sich zurück, passt auf, jetzt wird's philosophisch. Mhm. Und äh, es ist sehr lustig, je mehr sie dem Alkohol verfallen, was für ein Scheiß sie manchmal einfach Ja, sind. Das ja, stimmt schon. Genau. Ja, sehr, macht sehr viel Spaß und äh, ich habe jetzt noch nicht so wahnsinnig viele Folgen davon gehört, aber macht auf jeden Fall Laune. Ja. Ist auch ein Podcast, der auf Soundcloud ja äh, gehostet wird. Mhm. Wie siehst du das als äh, professioneller Podcast äh, Betreiber denn <lacht> Betreiber denn selber? Hast du jetzt ein paar Podcasts <lacht> professionell gelacht? Ein P war es. Ähm, äh, wenn man, wenn man nicht so erfahren ist wie ich, sollte man anfangen, über Soundcloud seinen, äh, seinen Podcast zu hosten? Ist das eine gute Alternative? Ich sehe mittlerweile mehr äh, Podcasts, die auf Soundcloud irgendwie gehen. Ja, weil Soundcloud werden. lässt ja auch Feeds raus im Moment, glaube ich. Also, das ist wohl ja. das, was, was da, ähm, ja, das, das, das Kriterium ist, dass das äh, gewählt wird. Äh, bei, bei Soundcloud muss ja halt von vornherein klar sein, dass du auch da beschränkte Aufnahmezeit hast oder beschränkte. Äh, Zeit, äh, also in, in, in Zeitabschnitten oder Datenmenge, ich weiß gar nicht, wie das bei denen gestaffelt ist, ähm, was du da äh, publizieren kannst, dass, in, äh, dass es noch kostenfrei bleibt. Also ansonsten, alles andere musst du halt dann, wie auch bei unserem Hoster, äh, Podcaster.de, musst du das dann halt äh, dazu buchen. Ja. Okay. Es gibt ja auch viele andere Podcast-Anbieter. Genau. Äh, World zum Beispiel hat einen tollen Webspace äh, oder MySpace. Ähm, My auf jeden Space. Fall. Ähm, oh Gott. <lacht> Ach, Beat World hast Beat du gesagt. World. Oh Mann. Ja, hast du nicht gehört. Alter. <lacht> ähm, ja. Genau. Äh, hätte ich wahrscheinlich, gut, dass du mich drauf gemacht hast, ich muss zugeben. Äh, hast du sogar Bianca gehört? Okay? Ich, Kann das sein? Was? Hat denn sogar die Bianca gehört? Nee, nee, Bianca hört keine Podcasts. Die okay. hört wenn hört sie zwangsweise Podcasts, wenn ich den einfach nachts laufen lasse und schon eingeschlafen ah, bin. Okay, okay. <lacht> ähm, ich. <lacht> ähm. Ich hätte wahrscheinlich aus nerdigeren Alternativgründen, hätte ich den bei Zeiten podcast empfohlen. Den hebe ich mir auch fürs nächste Mal auf. Da geht es sich nämlich um eine Hörspielreihe, die ich das nächste Mal vorstellen werde, weil dann ist die nämlich abgeschlossen. Die ominöse schwarze Sonne. Aber dazu beim nächsten Mal mehr. Ja. Denn ich möchte diesmal lieber einen TV-Tipp loswerden. Auch mal eine Premiere hier, weil einfach mir es am Herzen keine liegt. TV -Tipps. Äh, ja, wir haben sonst nie TV-Tipps. Hier aber nur die Empfehlung, wer die Pro 7 SAT1 App haben sollte oder wer mal diesen ominösen SAT1 Sender, der sich ja qualitativ gerne mal im unteren Fahrwasser mittlerweile bewegt, angucken sollte. Ähm, dem empfehle ich Freitags 21.15 Uhr oder wie gesagt, in der App einfach mal genial daneben. Und äh, Steffen malt gerade mit seinen Fingern, äh, Ach so, er sind Daumen. Er hat, glaube ich, gerade die Finger verwechselt. Genial daneben ist wieder zurück einer meiner Lieblingssendungen mit Fugo Egonbal und Hella von Sinn, bei denen beiden ich immer das Gefühl habe, ich würde meine Eltern beim Streiten zuschauen, weil genauso streiten meine Eltern auch so ein bisschen. Ich glaube, auch im Privaten nennt sich wahrscheinlich ähm, meine Mutter, mein Vater, Herr Richelzhagen. Ich könnte es mir gut vorstellen. Es würde alles sehr gut ins Bild passen. Und ähm, es war wieder. Äh, hast du die, äh, hast du die Folge gesehen? Noch nicht, ne? Die, die, die Gäste gestern haben wir aufgenommen, aber angeguckt habe ist ja noch nicht. Ne. Okay, toll, weil dann kann ich dich nämlich schon... <lacht> <lacht> ich habe ich habe nämlich, ich bin jetzt mal so fies, äh, eine Frage werde ich jetzt einfach mal nicht selber stellen, weil ich mir die ganze Zeit heute, heute vor beim Frühstück noch die ganze Folge angeschaut habe. Okay. Und habe mir überlegt, eine von denen will ich dir auf jeden Fall... Ich will nicht alle vortragen, das finde ich gemein nee. sonst für dich. Äh, vielleicht mache ich ein bis zwei. Und zwar, äh, nehm ich, ich nehme die eine mit, eine reicht, mit... ähm. Justin Bieber die. Und zwar, ähm, warum hat äh, ein Lied von Justin Bieber im Jahre 2014 einem Russen das Leben gerettet? Oh Gott. Sie dürfen jetzt überlegen. In der Zeit, wo Steffen überlegt, kann ich noch mal kurz das Prinzip von genialer daneben aufgeben. Wir haben es gerade, im Endeffekt machen wir es gerade schon selber. Genialer daneben funktioniert folgendermaßen. Es wird eine Frage zu einem Umstand eingebracht, äh, wie zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ich das in der Weihnachtsfolge letztes Mal hatte. Ich glaube, es kann sein, dass ich den outtext mal die Frage gestellt habe. Warum gibt es in Remscheid eine Bushaltestelle, äh, an denen äh, immer Rentner sitzen und warten, aber der Bus kommt nicht? Äh, das heißt, ich kann sein, dass ich es in der letzten ja, Folge hab, mal erzählt das, habe. Manchmal, ja. Genau, und die, und die Lösung war davon, äh, dass das äh, eine Fake-Bushaltestelle bei einem Altenheim in Remscheid ist und da die Demenzpatienten wohnen. Ja. Und die im Endeffekt damit immer wieder auf die Schliche gebracht werden. Und diese Frage wird halt einem prominenten äh, prominenten Vertretern von einer Gruppe von, ich glaube, fünf Leuten, inklusive Heller von Sinn und Wiegald Boning. Früher war es noch Bernhard Hohecker, ja. der ist nicht mehr mit dabei, äh, erzählt. Und diesmal in der ersten Folge waren Heller von Sinn, Luke Mockridge, Kaya Jana, Ralf Schmitz und Wiegald Boning da. Äh, und es richtet sich nach, wie gut die Qualität der Sendung ist, immer nachdem wie die Gäste sind. Aber Hauptsache, heller von Sinn ist da. Ohne die finde ich es dann halt mit Hugo Balder manchmal so ein bisschen, das brauche ich einfach. Für mich habe ich schon alles nichts oder sehr gerne geguckt. Inter die Interaktion zwischen den beiden, ne? Ist immer super ja. und, ähm, ja, und diese fünf versuchen dann sozusagen die richtige Geschichte zu finden und machen da immer sehr abstruse Theorien oder vielleicht sogar die richtige, so wie bei der Frage, warum hat Justin Bieber 2014 einem Russen das Leben sozusagen gerettet mit einem Song? Steffen, hast du eine äh, Idee? Wir machen es auch nicht zu lang, keine Sorgen. Der sollte, der sollte erschossen werden, der Russe? Wer? Der Russe. Der, der Russe. Ja, mhm. nicht Justin Bieber. <lacht> der Russe. Das wäre schön. Ah! Und ähm, dann lief das Lied und es hat den, äh, den Mörder irgendwie abgelenkt. In irgendeiner Form. Nee? Ja? Nee, ich erkläre es ganz einfach. <lacht> und zwar... Ist ein, äh, war ein das Russe ist ja in, in den Wäldern Russlands unterwegs und hat äh, sein Handy dabei gehabt ja. und ähm, ah ja. ja dann hat ist ein Bär auf diesen Mann zugekommen und wollte den Typen natürlich was so ein Bär halt macht einfach mal umbringen ist ja nicht wie bei den Bärenbrüdern dass er ihn umarmen wollte und äh, just in dem Moment es wurde er angerufen auf seinem Handy und als Klingelton hatte er den Justin Bieber Song Baby Baby Baby. Und als dieses Lied gespielt ist, hat er mir Angst bekommen und ist abgehauen. Ja, also hat Justin Bieber, Justin Bieber sozusagen diesem Russen das Leben gerettet. Eine sehr schöne Frage. Alle anderen kannst du dir selber anschauen und mir ja. aber am nächsten Mal sagen, was deine Lieblingsfrage war, weil es waren noch wieder so schöne Sachen dabei. Tolle Sendung, tolles Spielprinzip, relativ simpel Bieber und kommt immer auf die Prominenten an. Bieber verjagt Bär. <lacht> <lacht> ding, ja. ding! Ja. Ja, äh, Steffen. Gut dann hätte man das. Das war's jetzt auch schon wieder. Ja. Wie geht's dir selber? Geht's dir gut? Ich möchte ein bisschen evaluieren. Du bist ja ein bisschen am kränkeln. Ja, nee, ich bin ein bisschen am kränkeln, ja. Und ich habe jetzt auch gemerkt, dass die Stimme weg ist. Zu so langsam, oh. aber... Oder Was langsam. hast du gesagt? Geht. Was? Was? Was? Ja, ich moderiere ja, um. jetzt einfach mal ab. Ich verstehe Steffen gar nicht mehr. <lacht> Und äh, deswegen habe ich ein Thema, was ich ja eigentlich auf der Liste hatte, also auch gesagt, komm, machen wir dann nächstes Mal. Und äh, mhm. deswegen, ja. Ist auch so ein unbedeutender Film, müssen wir jetzt nicht nochmal drüber sprechen. Ähm. Ja. <lacht> ja. Ach so. ja. Steffen. Es hat mir sehr gut gefallen. Ja. Äh, und äh, uns bleibt auch nichts anderes übrig zu sagen, wir versuchen wieder mal ins Fahrwasser der Aktualität einer höheren Frequenz von alle drei Monate zu kommen. Ja. Aber wir hatten ja auch, haben Steffen und ich mit einer ausgemacht, eine Winterpause gemacht. Ja. Vielleicht, Steffen, sprechen wir später nochmal darüber. Vielleicht machen wir einfach mal noch einfach irgendwann mal in kürzerer Zeit noch mal eine Aufnahme, damit wir so einen im Hinterhalt haben, weil wir sind ja auch nicht aktualitätsgebunden. Ja. Ich meine, was ist seit der letzten Folge in Weihnachten passiert? Wir haben jetzt Präsident Trump. Mein Gott, die Welt ist auch nicht untergegangen. <lacht> <lacht> ja, noch nicht. Ja, genau. noch nee, nicht okay. Ich würde sagen, äh, liebe Zuhörer, von meiner Seite aus war es das. Ich gebe ein dickes Tschüss und Knutscherschild an euch und der Steffen verabschiedet sich, verabschiedet sich jetzt persönlich von euch mit folgenden Worten. hi.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 äh, weiß ich nicht, aber warte mal, ich muss mal im Studio nebenan ey, Schulz und Böhmermann, könnt ihr das ein bisschen leiser machen mit eurem Fazit, jetzt sind wir dran ja, danke, ja. okay, sorry wir können jetzt wieder weitermachen ja. <lacht> äh, also ich fand mich halt nicht so gut ich war halt nicht so auf der Höhe warum? naja, meine Stimme und so und äh, ach, das also ich, nein, ich finde, du hast dazu hohe Umgekränze Erwartungen an dich ich finde selbst dann bin ich davon abgelenkt lief, und, ab. und dann bin ich äh, mit den Gedanken nicht dabei und dann verhaspel ich mich ständig und das ist dann nix aber ich habe dir doch von Anfang an gesagt, wenn du einfach mal eine Hose anziehen würdest, ich glaube, dann würde sich das auch nicht zu so sehr ablenken. Das stimmt, ja. Jetzt mal, es ist wirklich ein professioneller Caster-Tipp. Ja. Ich weiß auch nicht, ob die Comic-Cookies, wenn ihr alle in einem Raum sitzt, ob das so schön finden, wenn du keine Hose an hast. Ich will es dir nur mal sagen. Ist mir angetragen worden, ich möchte aber auch keine Kritik äußern. <lacht> befreit mich halt so ein bisschen. Aber na, na, dadurch, dass ich schon etwas krängelt habe noch, und äh, dann kann das schon sein, dass das ein bisschen zieht. Unten rum. Äh, ärgert dich das jetzt, dass wir Star Wars nicht äh, mit reingenommen haben? Nein, nein, nein. Ärgert mich jetzt nicht. Das wäre jetzt einfach zu viel geworden. Hast du den Film eigentlich gesehen? Nein. Nein. nein. Ja gut, dann... Äh, Aber jetzt ja trotzdem, was du erzählen können. ich hätte darüber abhalten können, dass mir Star Wars, äh, auf, bis auf die Hauptfilme, scheißegal ist. Kommen wir ja dann äh, das nächste Mal drüber sprechen, wenn du vielleicht schon Guardians of the Galaxy 2 gesehen hast. Yeah! So, äh, <lacht> du's? Was denn? Deine Leistung. Äh... <lacht> Ich bewerte oh dich Gott. mal selbst. Hast du, hast du meine Leiste gesagt oder meine Leistung? Also Deine meine äh, Leistung. <lacht> äh, ja, ich bewerte sowas nie. Ich bin also äh, anstrengend wie immer gewesen. <lacht> Und dann ist auch mein Ziel erfüllt. Auf meiner Missionskarte steht, versuch Steffen einen Rajo zu bringen. Aber ich äh, war heute nicht dran genug. Du bist heute auch krank. Ich habe heute ein bisschen, ich hab heut so ein bisschen, Mitlein. mit atmosphärisch habe ich sozusagen meine Hühnersuppenstimmung aufgemacht. Mhm. Wenn die Mutti mir Hühnersuppe gebracht, dann weiß ich den Typen, den darfst du jetzt nicht, den darfst du jetzt nicht äh, in, äh, ärgern, weil der ist in Hühnersuppenstimmung. Der ist, dem geht's nicht gut. Okay. Ich glaube auch, die, deine Hühnersuppe, die steht auch gleich irgendwo bereit da hinten. Wer immer sie dir gebracht hat, Mr. Maggi oder deine Freundin, ich weiß es nicht. Ja. Aber mal gucken. <lacht> ja. Gut. Das nächste Mal wird es dann vielleicht etwas besser bei mir. Ach, ich, ich finde, da darfst du nicht zu selbstkritisch sein. Doch, das bin ich gerne. Aber nein, weißt du, das Problem ist, wir müssen die Leute jetzt, und das habe ich von anderen professionellen Podcasts gelernt, wir müssen jetzt mit einer positiven Grundstimmung rausgehen, weil dann haben die Leute auch das Gefühl, der Podcast war gut. Wir müssen jetzt ganz oft sagen, der Podcast war gut, der Podcast war gut. Der, du musst mitmachen, also, das, ist, das Doppelte, ist doppelt, der Podcast war gut, der Podcast war gut, der Podcast war gut. Und wenn du jetzt schläfst, dann bewährt uns auf iTunes mit 5 Sternen und schreib, der Podcast war gut, der Podcast. Der war gut. Der Podcast war gut. So. <lacht> ciao, ciao.